Hallo zusammen, herzlich willkommen im Podcast im Fokus. Und nein, ihr habt euch nicht im Kanal getäuscht, sondern heute zu Gast bei uns Stefan Wiesner. Viel Spaß mit dieser Folge. In den letzten ein, zwei Jahren hast du natürlich noch mal unglaublichen Sprung gemacht. Ich habe schon lange fotografiert und irgendwann gesagt, ich will das jetzt mal richtig lernen. Ich mache das jetzt zu meinem, zu meinem Projekt. Fotografieren gehst, ist es für dich mehr Business oder ist es mehr Hobby? Ich Mache ich eigentlich fast nur Bildbearbeitung. Du machst mehr Fotografie. Warum eigentlich? Dieser Podcast wird unterstützt von CozySpeed und von Nisi Filters. Erhalte jetzt bis zu 10% Rabatt mit dem Code FOCUS-RABATT. So, wir sind äh, beim Fotografieren jetzt gerade und mich würde mal so ein bisschen interessieren, wie du vorgehst, wenn mhm. du zu einer Location mhm. kommst, die mhm. du selber noch gar nicht kennst, ja. also komplett neu für dich ist. Äh, wie findest du deine Komposition am Ende, wie gehst du da vor? Ich nehme tatsächlich das iPhone raus erstmal und gucke halt so ein bisschen, bewege mich ein bisschen, gucke ein bisschen, weil ich weiß, ich habe jetzt das iPhone Pro, das heißt, ich habe zwei Linsen, je nachdem halt Weitwinkel oder, oder 55 mm. so dass ich so ein bisschen eine Idee habe, wo will ich hin, gerade auch hoch, tief, jetzt haben wir hier die Kiefer. Und die Frage ist ja, wie will ich die ins Bild nehmen, will ich die vor dem Himmel haben, will ich die vor dem See haben, will ich diese Mauer mit drin haben, will ich sie nicht drin haben, wo sind führende Linien, wo sind Kurven, solche Sachen komme ich in. Ich kann das besser visualisieren, wenn ich das Handy in die Hand nehme, wenn das nicht geht aus irgendwelchen Gründen, dann mache ich zumindest so, dass ich tatsächlich die Hände vors Gesicht halte, dass ich ein bisschen ja. ein Screen habe. Ja. Und dann mache ich ein paar Testbilder aus der Hand und überlege so ein bisschen, ich glaube, das gefällt mir gut. Gerade auch, wenn man sich bewegt und das auf dem Handy nachher die Bilder habe, dann kann ich so durchswipen und sagen, nee, Moment, das ist ebenfalls aber viel schöner, mhm. weil ich sie so nebeneinander sehe. Und dann hole ich mein Stativ raus und äh, mache halt mal ein paar Bilder und dann gucke ich wieder durch und mh, ja, nee, vielleicht ist weiter rechts doch gut. Deswegen arbeite ich eigentlich auch immer mit dem Stativ, auch wenn ich es gar nicht mehr müsste, weil ich viel ruhiger bin. Und Auf bin jeden ich Fall. Bewege. Ich kann, ja. mal, kann ja. mal zurückleben, mal im Moment, im Moment wie war das Bild eben, eben war besser. Und, ja. ähm, Jetzt hast du in deinem Bildausschnitt äh, oben in den Ecken äh, hast du noch ja. so ein paar Äste drin. Würdest du sowas rausfotoshoppen? Ja, das würde ich denn? jetzt rausfotoshoppen. Mhm. Äh, weil den Ast abbrechen ist ja keine Lösung. <lacht> <lacht> und das oh, sieht das jetzt unschön raus. Das sieht jetzt noch unfall aus. Ich kann es halt nicht verhindern, die hängen halt da. Ja. Ähm, und den Bildausschnitt anders machen kann ich jetzt auch nicht, weil die einfach da reinhängen. Das geht ja in dem Fall nicht. Wenn es geht, mache ich den Bildausschnitt anders. Wenn das nicht geht, also wie hier, würde ich die tatsächlich weg photoshoppen. Vor dem Himmel ist das ja. Okay. Ja, Oder ich mache den Bildausschnitt weiter, so dass sie halt mit Absicht drin sind. Das kann ja kann, ja, kann auch positiv sein, aber hier nicht. Ja. Weil dann, dann mache ich irgendwie 14 mm, hier ist es schön, ich habe eine kleine Kiefer, weil mit 14 mm sieht die Kiefer klein aus. Ich will ja die Kiefer fotografieren. Gibt's in der Landschaft dann irgendwas, was dich so anzieht? Ich meine, wir sind jetzt hier ein bisschen rumgelaufen, haben so ein ja. bisschen geguckt. Du hast ja. gesagt, na, da gibt es keinen Vordergrund und hier ja. und die Kiefer genau. und das ist dankbar. Also, genau. also ich gucke natürlich primär nach Licht, das haben wir heute halt nicht. Ja. Von so ist das irgendwie weg. Da gucke ich tatsächlich nach führenden Linien bzw. Kurven, nach, nach Symmetrie, solchen Sachen, nach Farbmustern auch. Jetzt haben wir da unten ja das, das wunderschöne Herbstlaub mhm. vor dem See, das will ich drin haben. Das ist mir wichtiger als der See. Also in dem Fall ist jetzt hier Kiefer mit der Mauer, Laub, sehe. Das wären so die Prioritäten mhm. in dem Fall. Ja, für mich jetzt. Weil das jetzt bunt ist. Wenn ich hier im Frühling stehe, ist der Wald vielleicht nicht mehr so interessant. Das heißt, aber du heißt, Wenn die Sonne so ein bisschen seitlich reinkommt, weißt du, wie cool der Wald wäre? Ja, ja, das wäre richtig schön. Ne? Explosion. Richtig schön. Das heißt, du baust dein Bild auch immer so ein bisschen von vorne nach hinten quasi auf? Oder ich gucke nach dem Hauptmotiv halt und dann gucke ich, wie kann ich das unterstützen. Mhm. Und für eine führende Linie ist ja halt der Klassiker, dass die halt zum, zu dem Baum hinführt oder so. Genau. Ja. Fotografierst du auch manchmal oder gerne sehr weit dass du, dass du nee, im Vordergrund. Nee. Also jetzt habe ich 20, 22 mm. Ja. Also mehr als 20 nutze ich sehr, sehr selten. Ah ja, okay. Weil dir das alles zu weit Ja, dann, dann ist geht, so, ich, ich stehe hier, hier ist es schön. Ich weiß nicht, was, was schön ist, aber alles ist schön. Mhm. Fischauge. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> der, der Betrachter, ich, ich verlege dann quasi die Verantwortung auf den Betrachter. Der Betrachter muss sich entscheiden, was er schön findet. Mhm. Während wenn ich ein bisschen mehr reinzoome, entscheide ich, was ich schön finde und was ich zeigen möchte. Ja, Deswegen bin verstehe. ich meistens tatsächlich äh, 30, 40, 50 mm. Mhm. Aber sowas wie hier das 14.30 von Nikon ist halt, es gibt mir halt die Möglichkeit, dann habe ich das Spiel. Ne? Ja. Um, weil je nachdem, die gerade die Kiefer, ich kann mich ja jetzt hier nicht viel bewegen, ich kann ja nicht weiter weggehen. Nee, wir sind natürlich relativ beschränkt. Ich war einmal jetzt kurz da vorne, da habe ja, ich, hab ich so einen Bildausschnitt haben. hier gehabt, da habe ich die Kiefer jetzt so ein bisschen mehr im rechten ja, ja, Bildausschnitt ja. so. Rahmen noch mal ja. um den See drumherum. Ja, ja. Wobei dein, zeig mal deinen Bildausschnitt nochmal. Er hat natürlich auch was. Ich habe halt hier die Mauer und dann habe ich die Verlängerung von dem Weg da und Ich habe bewusst den Weg mit ja. reingenommen, äh, weil den sieht man ja. Den würde ich in der Nachbearbeitung auch ein bisschen auffällen, dass man den wirklich sieht. Mhm. Weil der ist mir, ist mir jetzt wichtig und der soll der Betrachter auch sehen, dass er ein Weg ist. Mhm. Und dadurch ich, unterstütze ich die Bogen, Finde ich jedenfalls den Bogen von der, von der Mauer, Kurve, See quasi. So habt ihr so eine harmonische Kurve. Ähm, das fällt mir in dem Fall ganz gut so. Also ich habe deswegen sehr, auch bewusst jetzt relativ hoch stehe ich jetzt hier, ja. also nicht ganz hoch, aber relativ hoch, nicht tiefer, weil wenn ich tiefer gehe, wird die Kiefer markanter, weil sie von den Himmel rückt, ja. aber ich kriege sie nicht freigestellt, ich habe immer die, die Hügelkette da hinten mit drin und dann sieht es nicht markant besser aus und ich verliere den Wald. Ich wollte gerade sagen, dann verlierst du den Vordergrund wieder. Ja. Ja. Aber diese Überlegung mache ich, deswegen bin ich vorhin mit dem Handy auch hoch und runter gegangen und habe geguckt, was ist jetzt hier besser, wenn da keine Hügelkette wäre, würde ich tiefer gehen, ja. aber die ist halt nochmal da. Die und die hätte auch tolles Herbstlaub. <lacht> Sonne. Sonne. Ja, das ist natürlich jetzt im Moment echt das Problem, so, dass, ja. wir, dass wir kein Licht haben. Eigentlich ja. war es gut angesagt für heute. Wir hatten echt gute Hoffnung ja. bis gestern Abend. Auch mit mhm. Nebel hätte es eigentlich ganz gut Ja, ja klar, das wäre natürlich auch nochmal gut. Ja. Nebel und dann so ein Sonnenstrahl. So genau, ja. genau. Aber das ist ja auch genau das Thema in der Landschaftsfotografie eigentlich. Ja. Äh, es ist ja oftmals so, dass du nicht beim ersten Mal das perfekte Foto bekommst, sondern du musst mehrmals herkommen. Ja. Wäre das für dich äh, jetzt, sage ich mal, auch Thema, dass du, wenn du jetzt zum mhm. Beispiel so ein Spot ins mhm. Zielfotomagazin mhm. bringen willst, würdest du dann nochmal herkommen für ja. bessere Bedingungen? Ja, also entweder komme ich selbst nochmal besser oder ich kaufe das Bild halt dann von einem von meinen Fans. Weil das ist immer so eine Sache, die Locals haben natürlich immer die besseren Bilder als ich. Klar, Ist das natürlich so. Ja. Und für mich ist es jetzt halt sehr weit weg und es ist eine Abwägung, komme ich hier morgen nochmal her oder gehe ich morgen woanders hin? Also habe ich mehr Spots, die ich selbst besucht habe oder habe ich mehr schöne Fotos? Das ist halt immer so eine Abwägung. Mir ist es wichtig, dass ich im Zielfoto fast alle Spots auch selbst gesehen habe, alles, was geht. Und dann nehme ich lieber ein schlechtes Foto von mir und kaufe halt ein gutes von meinen Fans und habe dafür einen Spot mehr gesehen. Mhm. Okay, also dir ist es wichtiger, dass du mehr Spots siehst, als dass du selber jetzt das perfekte Bild hast, ja. was du dann irgendwo später vielleicht fürs Portfolio ja. mal nutzen kannst. Genau, genau. Also es gibt Sachen, da sage ich, das soll ein Portfoliofoto werden, da gehe ich bewusst mhm. hin, da gehe ich auch beliebig oft hin. Ja, aber für das Zielfotomagazin will ich ja die schönsten Spots der Region raussuchen. Und dafür muss ich auch ein paar gesehen haben und dafür muss ich auch, finde ich, live vor Ort sein, weil dann sehe ich die Schwierigkeiten. Hier sehe ich jetzt zum Beispiel, weil ich hier bin, ich weiß, da vorne gibt es noch zwei Spots, das hätte ich sonst vielleicht gar nicht gewusst. Mhm. Ja. Oder wenn beim Herweg irgendwas Besonderes gewesen wäre, hätte ich gewusst, ja, vorsichtig da links den Baum ja, ja. abbiegen oder was auch immer. Deswegen ist mir das so wichtig, dass ich vor Ort war. Ja, weil ich Felix gefragt hätte, wo ist der schöner Ort, hätte er gesagt, hier, und dann hätte ich auf Komoot geguckt, so geht's es mal dahin. Und wenn er mir nicht gesagt hätte, daneben ist die Höhle, wüsste ich nicht, dass die Höhle. Mhm. Voilà. Ja. Und, und wenn Sie hier stehen, dann... All, all diese Kleinigkeiten oder halt eben auch die Bildkomposition, worauf kommt es an, äh, wie halt eben der Hügel ist da, bring hohe hohes Stativ mit, du musst von oben runter und so. Mhm. Das sehe ich ja halt auf dem Foto nicht. Wenn du äh, so Bilder machst, ähm wenn du jetzt so, so Kleinigkeiten hier im Vordergrund hast, die vielleicht stören, wie zum ja. Beispiel jetzt hier so, so ein abgebrochener mhm. Ast, der jetzt so ja, mhm. leicht über, über mhm. die Steinmauer rüberragt, ja. ich weiß gar nicht, ob du ihn jetzt drin hast, aber falls du ihn äh, drin was, haben solltest. Ja, ich habe ihn ja. drin, aber der ist so ist, ist, ist, ist sowas, was dich stört oder nimmst du sowas raus oder ist es eher, was du sagst, es ist halt so die Natur und ja. ich fotografiere das so? Ja. ja gut, der ist ja nicht von der Natur abgebrochen, ne, gehe ich mal von aus. Ähm, also das ist tatsächlich so, dass der mir jetzt hier auf dem kleinen Display natürlich gar nicht auffällt. Ja. Äh, das heißt, dass... Die, Gucke ich denn zu Hause auf dem großen Bildschirm und entscheide? Und also wenn ich sage, er stört mich, ja, nehme ich ihn eventuell raus. Okay. Äh, sowas wie diesen Stamm, ja. Aber wenn jetzt da unten ein Haus wäre, würde ich nicht das Haus wegstempeln. Nee, ja. äh, das nicht, solche Kleinigkeiten, so wie die Äste halt. Das mache ich dann schon mal weg. Aber auch nur, wenn es sehr einfach ist. Also ich mache eine Nachbearbeitung von zwei, drei, vier, fünf Minuten. Fünf Minuten wäre schon lange. Äh, alles, was komplizierter ist, mache ich nicht. Das äh, wäre meine nächste Frage gewesen tatsächlich, mm. wie, wie deine Bildbearbeitung mm. aussieht, weil das ist tatsächlich was, was man relativ selten auf deinem YouTube-Kanal sieht. Du machst sehr viel Fotografie, aber wenig ja. Bildbearbeitung, ja. ne? Ja. Weil, weil, so, weil ich, bin, ich sehe mich als Fotograf und nicht ja. als Retoucher, was, was keine Wertung ist. Ja. Ähm. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum man viel Aufwand macht, um zu einem Fotosport zu kommen und Fotos zu machen und dann nachher lange am Computer sitzt, um das so zu machen, wie man das gerne hätte, dass es gewesen wäre. <lacht> ja, ja. Und Hashtag Aber, austauschen. Ja, man muss ja nicht mal den Himmel austauschen, ja. auch sonst da irgendwie eine Stunde Dodge and Burn zu machen und so und so zu tun, als mhm. wenn ein ganz tolles Licht gewesen wäre, was halt nicht wahr. Äh, kann man machen, ja bin ich jetzt nicht so ein Fan von persönlich. Das heißt, auch Exposure-Blending oder irgendwie so ein Kram versuchst du zu vermeiden? Ja, genau, da wo es geht. Also, geht natürlich nicht immer, äh, gerade so in sehr krassen Situationen. Aber ich war jetzt diese Woche zum Beispiel fliegen und da waren wir über dem Wattenmeer und Sonnenuntergang mhm. und ich habe noch nie so einen hohen Dynamikumfang gesehen. Und da ging das zum Beispiel nicht, da kann ich keine Belichtungsreihe machen, weil wir bewegen uns schnell Also Klar. geht ja gar nicht. Ähm, und da muss ich halt damit leben. Das, aber der Nachteil ist ja nur, ich habe mehr Rauschen drin, aber mit den modernen Sensoren habe ich sowieso kein hin, Rauschen, ja, also ja. who cares. Bevor wir mit dem Podcast richtig starten, noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Felix und ich haben damals den Podcast gestartet, mit dem Ziel, etwas Neues zu schaffen, was es so noch nicht so häufig gibt. Normale Podcasts sind ja immer so, dass man meistens aus dem Büro oder aus dem Studio etwas aufnimmt und dann auch meistens nur in Audioform. Wir wollten einen Videopodcast starten, wo wir wirklich den Fotografen über die Schulter schauen beim Arbeiten und dort dann auch direkt Fragen stellen können. So ein Format kostet unglaublich viel Geld. Das stellt man sich immer gar nicht so vor, aber da sind extreme Fahrtkosten mit verbunden. Wir sind schon bis nach Italien gefahren, um eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und natürlich müssen wir auch einen Kameramann bezahlen, wir müssen einen Cutter bezahlen und so weiter und so fort. Ungefähr kostet eine Folge in der Produktion 700 bis 800 Euro. Und das haben wir bisher selber privat getragen. Wir wollen aber natürlich, dass sich der Podcast auch etwas weiterentwickelt. Wir haben noch viele neue Ideen, die wir damit reinbringen wollen. Und das Problem ist einfach, dass es sich irgendwo ein Stück weit rechnen muss. Wir wollen nicht selber daran was verdienen. Darum geht es uns überhaupt nicht. Aber wir wollen ungefähr wenigstens auf ein Plus-Minus-Null-Geschäft herauskommen. Wir haben Nisi als Sponsor, wir haben CosiSpeed ab und zu als Sponsor mit drin. Aber die können diese Kosten halt pro Folge nicht komplett decken. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie können wir vielleicht euch auch dazu motivieren, uns eine Kleinigkeit zu spenden. Und da sind wir auf die Plattform Patreon gekommen, wo ihr eine monatliche Mitgliedschaft beantragen könnt. Und da könnt ihr euch auch noch aussuchen, in was für einem Level. Also da kann man entweder 3, 6 oder 9 Euro im Monat bezahlen. Natürlich könnt ihr jeden Monat auch wieder sagen, ich möchte das nicht mehr, das ist monatlich kündbar. Aber ihr könnt uns quasi pro Folge, einmal im Monat kommt ja eine raus, dann monetär unterstützen. Und wir haben uns natürlich auch überlegt, dass das Ganze nicht ohne Gegenleistung bleiben soll. Für 3 Euro könnt ihr uns einfach unterstützen. Für 6 Euro gibt es schon etwas dazu. Wir werden nämlich mit jedem Gast, den wir da haben, in Zukunft noch eine kleine Sonderfolge aufnehmen, wo es dann um die Bildbearbeitung geht. Das heißt, jeder Gast zeigt dann, an seinen fotografierten Bildern so ein bisschen, wie er in der Bildbearbeitung vorgeht. Und das ist den Vorbehalten, die 6 Euro im Monat bezahlen, also die Silbermitgliedschaft bei Patreon dann beantragen. Und in der Goldmitgliedschaft geht es sogar noch ein Stück weiter. Dort zahlt ihr 9 Euro im Monat. Dort kriegt ihr auch das Bildbearbeitungstutorial. Zusätzlich dazu werdet ihr aber noch im Abspannen des Podcasts namentlich erwähnt. Und außerdem gibt es dann auch noch ein Gewinnspiel. Und dieses Gewinnspiel, da kann man dann verschiedene Preise gewinnen, was zum Beispiel der Podcast-Gast mitbringt, wenn er eine Veröffentlichung zum Beispiel hatte, ein Buch, ein Fotobuch. Also da ist es auf jeden Fall richtig cool, weil wahrscheinlich werden gar nicht so viele Leute diese 9 euro Goldmitgliedschaft nehmen. Das heißt, die, die das machen, haben große Chancen, dann pro Monat einmal was zu gewinnen in einem viel, viel größeren Wert als 9 Euro. Da könnt ihr euch also mal Gedanken machen. Und zusätzlich möchten wir auch noch 10% von jeder Einnahme, die über Patreon kommt, von euch spenden, und zwar an verschiedene Umweltorganisationen. Wir wollen also, dass die Natur und dass die Umwelt ein Stück weit gerettet und gefördert wird und deswegen haben wir uns überlegt, dass 10% all dieser Einnahmen, die von euch kommen, dann wieder spenden wollen. Das heißt, ihr tut auch gleichzeitig noch etwas Gutes für die Umwelt. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns ein Stück weit unterstützen könnt, damit wir diesen Podcast weiterführen können und vor allem auch noch weiter verbessern können. Wir haben, wie gesagt, viele Ideen und da könnt ihr einfach mal unten in dem ersten Link in der Videobeschreibung gucken, was es da für Möglichkeiten gibt. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir euch dort begrüßen können in unserer kleinen, aber feinen Community. Wir sind fertig mit dem Fotografieren und das Wetter und das Licht haben sich leider nicht wirklich nochmal geändert. Das heißt, es ist immer noch relativ grau und bedeckt und bewölkt, aber so ist es nun mal in der Landschaftsfotografie. Gehört und dazu. Man muss ab und zu mal wiederkommen und äh, vielleicht das Bild nochmal machen. Also ich werde auf jeden Fall diesen Spot nochmal besuchen. Wunder, wunderschön eigentlich, nur halt besseres Licht wäre eigentlich Voraussetzung. Stefan, wir freuen uns mega, dass du heute Schön, hier in den Podcast äh, bist. Es gab ja viele Zuschauer, die in den Kommentaren wir fragen ja mal nach, wen sollen wir als nächstes in den Podcast holen? Das war eigentlich von Folge 1, hol Stefan Wiesnabel mhm. dazu. Und wir sind sehr froh, dass du auch direkt gesagt hast, äh, du hast da Bock drauf und äh, bist dabei. Heute ist es soweit. und äh, Vielleicht, ich weiß eigentlich, wir haben lange, Felix und ich haben lange darüber gesprochen am Anfang, macht es überhaupt Sinn, wenn wir jetzt Stefan so am Anfang die Standardfragen stellen. Stell dich mal kurz vor, wer bist du eigentlich, weil eigentlich kennt dich ja jeder. Gerade hier auf, auf, auf YouTube kennt dich eigentlich jeder. Aber vielleicht, sonst mache ich meinen Job nicht gut. Ja, aber vielleicht gibt es doch noch ein oder zwei Leute, die dich nicht kennen. Und vielleicht kannst du für die noch mal in einer Minute ungefähr abreißen. Wer bist du, was, was, was machst du und ähm, mhm. wo kommst du her? Mhm. Also, ähm, jetzt kann ich mich nicht entscheiden, für welche Kamera. Mein Name ist Stefan Wiesner. Ich bin Fotograf und YouTuber. Ich wohne in Celle im Landkreis Lüneburg. Das ist so zwischen Hamburg und Hannover. Ich habe 150.000 Follower auf YouTube, wo ich erkläre, wie man Sonnenaufgänge fotografiert, wo ich Testberichte mache, Reiseberichte, also alles rund um Fotografie. Außerdem bringe ich das Zielfotomagazin raus, ein Magazin von Fotografen für Fotografen mit vielen Gastbeiträgen, wo wir entweder Fotothemen bearbeiten. Letztes Mal war zum Beispiel Fotografieren in der Nacht oder Regionen wie zum Beispiel die schönsten Fotosports von Bayern ist ein Thema, an dem wir im Moment arbeiten, sodass wir alle zweimal im Jahr ein Magazin rausbringen. Das ist so die ganz, ganz kurze Version für alles Weitere. Es gibt ein Buch von mir über mich und natürlich meinen YouTube-Kanal. Einfach folgen oder auf Instagram. Ich freue mich über jeden positiven, jedes positive Feedback. Ja, ich denke mal, also YouTube, Instagram und so weiter werden wir auf jeden Fall auch nochmal unter dem Video verlinken. Also falls ihr den Stefan noch nicht folgt, dann könnt ihr das auf jeden Fall mal auschecken. Ähm, es gibt ja unglaublich viel, du bist auf unglaublich vielen Kanälen unterwegs. Du hast ja auch einen eigenen Podcast sogar, ne? Wir haben einen eigenen Podcast, ja. Mhm. Und äh, wie oft kommt der raus? Machst du das regelmäßig? Oder ist ja, das wir eher wollen, so, wollen eigentlich das? regelmäßig zwei bis drei im Monat machen. Äh, wir machen das so, dass wir da eine, eine Partnerschaft haben mit einer, mit einer Werbeagentur, die uns Werbung zuspielt, sodass wir das finanzieren können auch. Äh, das funktioniert jetzt im Moment nicht so. Corona bedingt fahren halt alle ihre Werbung zurück. Deswegen sind wir auch langsamer geworden. Aber wir haben ein paar im Hinterhand. Also eigentlich ist es die Idee, das zwei, dreimal im Monat mhm. rauszukommen. Ja, weil gerade, du machst ja unglaublich viel und ich frage mich dann immer so, wie sieht eigentlich so ein, so ein typischer Tag von mhm. Stefan Wiesner eigentlich mhm. aus? Vor allem ist dein, ist dein, sorry, ist dein Terminkalender quasi schon auf Monate irgendwie mhm. vorher blockiert, mhm. weil du sagst, da und da ist Podcast, da und da mhm. fahre ich irgendwo mhm. zum Fotografieren okay. oder? Es steht tatsächlich bei mir auf der Liste, dass ich mal ein Video mache. Ein typischer Tag bei Stefan. Mhm. Das ist geplant für nächste Woche. Also es ist so, ich bin nicht verplant. Ich bin eigentlich sehr, sehr leer im Kalender. Ich habe sehr viele Sachen, die ich machen will, aber nicht im Kalender, weil ich sehr wetterabhängig bin okay. und auch sehr viele Sachen die sich spontan ergeben. Also zum Beispiel hat jetzt die Nikon die Z6, Z7 vorgestellt und die hatte ich an einem einen Tag und der Termin war jetzt schon lange blockiert. Aber ich wusste natürlich nicht, wie das Wetter wird und was wir dann machen. Aber der Tag war jetzt blockiert. Diese Woche hier war auch schon lange blockiert. Wir wollten eigentlich nach Norwegen zu den Befoten fliegen. Das durften wir halt nicht. Deswegen sind wir jetzt hier in Bayern. Ist ja fast genauso Mindest, gut. Mindestens. mindestens genauso gut. <lacht> die war auch lange blockiert natürlich, weil ich es mit meiner Frau und Kind natürlich auch organisieren muss. Mhm. Aber die allermeisten Sachen sind nicht verplant. Ich weiß noch nicht, was ich morgen mache. Ist tatsächlich so, ich bin relativ flexibel, das ist mir auch ganz wichtig, dass ich flexibel bin, weil ich mein Leben lang irgendwie immer einen sehr engen Kalender hatte und einen vollen Terminkalender und das ist mir jetzt wichtig, das nicht. Aber trotzdem mache ich viel, ja. Schön. Mhm. Aber ich finde es interessant, dass es funktioniert. Also wenn man jetzt zum Beispiel Finn Kliman da kriegt ja. man es ja so ein bisschen mit, der ist ja unglaublich viel unterwegs und der hat ja wirklich seine Wochen mhm. total durchgetaktet mhm. von 14 bis 15 Uhr, das mhm. und das. Also bei dir findet das gar nicht so statt? Nee, gar nicht, gar cool. nicht. Also es ist nur sehr selten. Ja. Mhm. Das heißt, ja. du kriegst das alles relativ schnell, immer spontan organisiert und Wir dann sind dadurch natürlich unheimlich reaktionsfreudig und, und schlagkräftig. Ne? Das mhm. hat so, hat so führen wieder. Ich weiß noch nicht, was ich nächste Woche machen werde. Aber im Moment möchte ich das auch. Das kann sein, dass sich das auch wieder ändert, wenn es irgendwie zu chaotisch ist. Ne? Weil manchmal ist ja auch schön, man freut sich auf Sachen, die halt kommen zum Beispiel. Oder man kann sich vorbereiten oder ja. sowas. Aber ich bin halt sehr, auch sehr kurzfristig. Ich finde, ich muss ich auch agieren in meinem Umfeld, weil sich die, mein Umfeld auch so schnell ändert. Wenn du jetzt von wir sprichst, wer ist damit alles gemeint? Äh, Hashtag Team Wiesner im weitesten Sinne. Also ich und natürlich der Sebastian, der hinter der Kamera steht, äh, der bei mir arbeitet. Ähm, aber ich habe einen ganzen Haufen Leuten, mit denen ich kooperiere. Also wir treffen diese Woche die Ulla Lohmann und äh, machen mit der was. ist auch schon lange abgesprochen, aber ich weiß noch nicht, ob wir uns Mittwoch oder Donnerstag treffen. Das liegt halt noch am mhm. Wetter. Äh, ja. Aber wenn ich WIR sage, meine ich halt immer so das erweiterte Team Wiesner. Wie, wie sieht das Unternehmen bei dir aus? Also mhm. der Sebastian ist bei dir fest angestellt. Mhm. das, das äh, hat man ja mitbekommen. Genau. Ähm, und dann hast du noch freie Mitarbeiter oder Nein. einfach mit, mit Leuten, die du zusammen kooperierst? Oder Sowohl als bestellt? auch. Also ich habe eine GmbH, ich bin Geschäftsführer bei meiner GmbH, also bei mir selbst angestellt quasi. Der Sebastian ist fest angestellt und ich habe zwei Aushilfskräfte äh, auf 450 Euro Basis, die mir helfen, Magazine einzupacken, eine Putzfrau und so weiter. Und dann habe ich zum Beispiel für das Zielfotomagazin und alle Bücher, die ich schreibe, habe ich einen Lektor, aber den habe ich nicht angestellt, sondern dass das Projekt passiert. Für mhm. jedes neue Projekt machen wir halt einen, also einen Kontrakt, also eine E-Mail halt, kannst du mir helfen, ja, und was kostet mich das? Und die Designerin, die Susanne, die halt eben das Layout macht und auch mich beim Drucken unterstützt, auch da haben wir halt einen dann laufenden Vertrag quasi, aber sie ist selbstständig und ich ja. habe sie nicht angestellt. Wie muss man sich das, ich komme nochmal auf die Frage mhm. zurück, wie man so, wie sich so einen typischen Tag bei dir ja. vorstellt. Bist du jemand, der sehr früh aufsteht? Bist du ja, so? äh, also bei mir ist es so, ähm, äh, ich habe natürlich jetzt ein kleines Kind, zweieinhalb Jahre und die schläft bei uns im Zimmer, das heißt, ich habe auch immer noch unruhige Nächte, weil sie nachts immer mal wieder aufwacht, irgendwie laut träumt und so. Gar nicht so unbedingt noch betreut werden muss, aber sie wacht halt auf und, mhm. und wir müssen sie irgendwie wieder zum Schlafen bringen. Aber ich stehe normalerweise stehe ich so zwischen fünf und sechs auf, eher, eher vor fünf als, als um sechs. Gehe mit unserem Hund, sitze eine Runde am Schreibtisch und mir ist es ganz wichtig, dass ich morgens mein, mein Kind noch sehe. Das heißt, um Viertel nach sechs wecke ich Frau und Kind und äh, mache mein Kind fertig, dass meine Frau auch ein paar Minuten für sich hat. Und um halb sieben fahre ich ins, ins Büro. Und dann mache ich normalerweise Sport, mache eigentlich fast jeden Tag Sport. Und um acht kommt der Sebastian, ist daheim, wenn ich geduscht habe, gefrühstückt und äh, sitze am Rechner. so quasi. Das so der, der Morgen, der ist eigentlich ziemlich fix, es sei denn, wir sind unterwegs. Und dann ist der, der Rest des Tages sehr unterschiedlich. Montags drehen wir die Wiesner News, die jeden Dienstagabend kommen, die aber für die Kanalmitglieder, die ich habe, äh, am Montagabend oder Dienstagmorgen schon kommen. Deswegen drehen wir es Montag. Äh, das ist so ein fixer Termin halt. Und sonst, je nachdem, was die Woche bringt, sehr unterschiedlich. Wenn du jetzt auf die Wiesner News äh, mhm. zu sprechen kommst, wie viel Vorbereitung braucht man, um, um so ein Video zu drehen? Weil das sind ja relativ viele Themen, die du da ansprichst. Mhm. Ähm, ja. Was, was kann man da äh, so ungefähr schätzen? Ja, also nicht, nicht furchtbar viel Zeit, die Vorbereitung, vielleicht eine halbe Stunde, Stunde, weil die, die, ich habe halt diverse Newsletter abonniert, die, die ich halt durchgucke, was interessiert mich, was, worüber möchte ich sprechen äh, und äh, je nachdem, was halt an ist, haben wir halt auch irgendwie was Aufwendigeres, aber selten, im Grunde ist das ja eine, eine kurze Information. Ja. deswegen sagen wir mal eine halbe Stunde und dann das Drehen selbst dauert länger, als man denkt und das Schneiden dauert natürlich auch immer noch eine Weile. Ne? Schneidest du viel in deinen Videos raus, wenn du dich versprichst? oder Weil ich habe immer so das Gefühl, ja. dass du sehr authentisch sein möchtest ja. und, und ja. da kann auch ein Versprecher drin sein. Ich verspreche, ich verspreche sein mich oder. einfach nicht. Ja, ja. <lacht> das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? <lacht> Nein, also es hilft natürlich, dass ich über 1000 Videos gemacht habe und Routine habe. Ja. Aber natürlich, ich verspreche mich, ich rede vor allem auch viel zu schnell und Sebastian stoppt mich dann irgendwann. Ähm, äh, meistens lassen wir es drinnen oder hängst du ans Ende oder, oder häufig drehe ich Videos auch zwei-, dreimal und das erste Mal kippe ich halt sofort mhm. weg und guckst mir auch gar nicht an. Äh, das ist schon so. Aber es ist ja so, insgesamt äh, hast du dich ja über die Jahre sehr viel weiterentwickelt. Ich glaube, ich habe dich kennengelernt oder also kennengelernt mhm. äh, bei YouTube, sage ich mal. Da hattest du so um die 30.000 mhm. Abonnenten, würde ich sagen. Da habe ich das erste Video von dir geguckt. Mhm. Und äh, wenn man jetzt so den Werdegang sich anschaut, äh, gerade jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, hast du natürlich nochmal unglaublichen Sprung gemacht mhm. von den Abonnentenanzahlen, von den Klicks. Äh, du bist jetzt in ein größeres Studio auch nochmal mhm. gezogen. Ne? Das, hat, das, das letzte Studio hattest du gar nicht so lange. Ne? Ein Jahr lang. Mhm. Ein Jahr ungefähr, ne? Ja. Wie wie, äh, wie ist das jetzt gekommen? dass das das jetzt nochmal so. Es ist interessant, so, dass du das sagst. Das stimmt nämlich gar nicht. Ich habe keine Sprünge gemacht. Also wenn ich mir nee. die Kurve, Wachstumskurve angucke, ist es sehr linear. Echt ja, ja wächst auch nicht es schneller ist, als vor einem Jahr oder sowas. Ich, ich hätte das jetzt Echt gedacht, weil irgendwie so vom Gefühl her irgendwie auch. Ja, höre ich, hör ich öfter, nee, das stimmt mhm. eigentlich nicht. Also nicht auffällig. Es war auch nicht nie ein Ereignis, dass irgendwie eine Fotokina oder irgendwas, das mich nach vorne katapultiert hätte. Es ist einfach im Sommer ist weniger los, da wachse ich langsamer, im Winter wachse ich schneller, weil die Leute mehr am Rechner sitzen. Dieses Jahr ist alles ein bisschen komisch. Äh, nee, also äh, stimmt nicht, also sehr linear. Okay. Und? Darauf zu sprechen zu kommen, war das von Anfang an für dich klar? Ich meine, du hast mit dem Fotografieren angefangen, mhm. neben deinem IT-Job. Mhm. War für dich von Anfang an klar, ich will auch auf YouTube sein? Also ich möchte da irgendwas machen? Nee, das kam einfach nee, so. das kam. Also ich, ich habe schon lange fotografiert und irgendwann gesagt, ich will das jetzt mal richtig lernen. Ich mache das jetzt zu meinem zu meinem Projekt, für mhm. mich privat. Und dann ist ja die Frage, wie lernst du denn das? Habe ich mir Bücher gekauft, das hat nicht so richtig funktioniert. Und dann kam YouTube so ein bisschen auf. Äh, vor allem im amerikanischen Bereich, Deutschland deutschen gab es da noch kaum was im Fotobereich. Mhm. Und das, was es gab, war auch noch ziemlich schlecht. Ja, ist natürlich die es war ja auch alles technisch auch noch schwierig ja. und auch methodisch. hat auch keiner. Jeder hat sich so ein bisschen vor die Kamera, ich ja auch, vor die Kamera gestellt und irgendwas erzählt. Und dann habe ich gesagt, das kann ich doch auch. Quasi, weil ich fand, die Amerikaner waren besser als die Deutschen damals. Und dann habe ich gesagt, sowas kann ich doch eigentlich auch. Und auch die Amerikaner, da habe ich keinen gefunden, der mir das so erklärt, wie ich das möchte. Also habe ich Videos gemacht, die das so erklären, wie ich das möchte. Und einfach mal ausprobiert. Mhm. Vor die Kamera gestellt und irgendwie, hallo, ich erkläre jetzt mal, wie man blitzt. <lacht> Aber was war das für ein Moment so? Also, ich finde, es kostet, mich mhm. also mich zumindest, kostet es ja. ein bisschen Überwindung, vor die Kamera zu gehen, ja. sich da stellen und zu sagen, so, ich bin's mhm. und ich zeige euch jetzt das zu machen. War das für dich am Anfang auch so eine Überwindung, so, ja. Ja. oh Gott, lade ich das jetzt wirklich hoch? Also, es geht insofern, dass ich sehr lange als Berater bearbeitet habe und häufig Workshops geleitet habe, häufig Schulungen gemacht habe, also häufig vor Deuten geredet habe oder auf Konferenzen. Okay. Das hilft natürlich schon mal. Aber die Kamera ist schon nochmal, es ist, ist was anderes, das schwarze Loch, in mhm. das du reinschaust. Es ist schon was anderes. Klar, die ersten Videos waren wirklich schlecht, die waren technisch schlecht, die waren vom Vortragen schlecht, die waren auch schlecht, weil ich nervös war, weil ich mich nicht sehen konnte, weil der Fokus immer schief war und ich irgendwie auch genervt war, weil das Video, was ich hochlade, ist die fünfte Version, mhm. wo schon viermal was total daneben gegangen ist. Okay. Das kommt natürlich alles so zusammen, es war schon nicht, nicht einfach, aber es gab am Anfang sehr, also sehr also viel, sehr wenig Aufrufe, aber sehr positives Feedback und das hat mich halt bekräftigt, weil das ist klar, macht natürlich dann mehr Spaß, das wenn man pusht, positives ja. Feedback kriegt. Und dann ist es so ein bisschen außer Kontrolle geraten, ja. <lacht> <Ups>. <lacht> und ein bisschen Selbstläufer geworden. Okay. Das heißt, am Anfang hast du mehr äh, Themen behandelt, äh, wie kann ich was fotografieren? Jetzt ist es ja auch viel ja, Ich habe mit Blitz, Blitz, Blitz angefangen, tatsächlich mit Blitz. Mit Reviews okay. von vornherein. Mein erstes Video oder zweites Video war tatsächlich ein Review. Okay. Äh, aber vor allem Blitz-Sachen genau. Weil mhm. das habe ich gerade gelernt und ich habe quasi in den Videos immer erklärt, was ich gerade gelernt habe. Okay, also quasi direkt weitergegangen. Genau, so ein bisschen mhm. live gelernt sozusagen. Und das hat natürlich den Leuten auch gefallen, weil das ist auf YouTube ja generell sehr beliebt, solche Sachen, wo man selbst was vor der Kamera lernt, weil der Zuschauer das Gefühl hat, der da vor der Kamera, der ist nicht schlauer als ich. Der hat ja, nur ja. zwei Stunden Vorsprung Ja. und dadurch kann man ein bisschen dranbleiben. Jetzt ist ja auf deinem Kanal zum Beispiel, ich mache ja mhm. eigentlich fast nur Bildbearbeitung mhm. auf meinem Kanal. Bei dir sieht man relativ wenig bis fast gar keine mhm. Bildbearbeitung. Mhm. Du machst mehr Fotografie. Mhm. Ähm, Warum eigentlich? Ja, also es gibt tatsächlich auch Bildbearbeitung bei mir als Videos, aber ich muss ja also zum Beispiel gibt es bei mir mehrere Serien Lightroom, so, so benutze ich Lightroom, also man kann das nachgucken, was ich mache. Das ist nicht sehr viel. Und das muss ich ja nicht alles halbe Jahr nochmal neu aufnehmen, weil Lightroom hat sich ja nicht so doll geändert. Deswegen kommen da keine neuen Themen, weil ich nicht, nichts Neues mache. Ich mache sehr wenig Nachbearbeitung, also ein paar Minuten Maximum, mal den Horizont gerade machen und vielleicht ein bisschen Kontrast spielen, Schärfe spielen. Viel mehr mache ich eigentlich in der Regel nicht, äh, weil ich sehe mich als Fotograf und nicht als, als Composer, mhm. was, was keine Wertung ist, das muss jeder selbst wissen. Ähm, und ich bin auch kein Freund davon, irgendwie zu sagen, ich habe jetzt hier eine langweilige Location oder eine interessante Location, aber langweiliges Foto und jetzt haue ich da einen Instagram-Filter drauf, um das Ganze zu retten. Äh, nee, dann habe ich meinen Job nicht richtig gemacht, finde ich. Aber sowas wie Fokus-Stacking, solche Geschichten, dass du, mhm. wenn jetzt der, der, der Hintergrund sehr weit vom Vordergrund absteht zum Beispiel, mhm. dass das ganze Bild scharf ist, machst du sowas? Ich kann jetzt nicht sagen nie, aber vielleicht habe ich das zwei-, dreimal in meinem Leben gemacht. Okay, du versuchst den Aufwand also ja. wirklich so gering genau, den Aufwand möglich nicht zu halten. Und ja, klar, es gibt Situationen, wo ein Fokus-Stacking tatsächlich Sinn macht, dass ich sage, ich habe halt irgendwie Blumen im Vordergrund, die möchte ich scharf haben, und dahinter ist der Sonnenaufgang unendlich weit weg und das möchte ich auch, Berg und so weiter. Äh, aber ganz ehrlich, es, es sieht auch mit unscharfen Blumen schön aus. Ja. Wie, wie ist das, wenn du jetzt fotografieren gehst? Ist es für dich mehr Business oder ist es mehr Hobby? Da gibt es tatsächlich ein Video zu, das ist zwei, drei Wochen alt, äh, wo ich das ausführlich beantworte. Die kurze Antwort ist ein bisschen beides oder auch ein bisschen phasenweise. Es gibt solche und solche Phasen. Gerade so gegen Jahresende bin ich dann meistens schon auch so ein bisschen durch mhm. und freue mich dann auch, dass ich im Winter einfach auch mal irgendwie Ruhe habe und weniger fotografieren muss. Äh, aber dann bin ich im Frühling auch sehr heiß drauf, wieder zu fotografieren zu gehen. Und jetzt hier die Woche, ich freue mich drauf, hier auch mal wandern zu gehen und auch mal nicht fotografieren zu müssen. Äh, aber wenn ich denn hier bin, will ich auch fotografieren. Also es ist so ein bisschen so hin und her schwanke ich da. Ja, weil du bist ja eigentlich hier wegen ja. Business, ne? Also ich das muss halt ja liefern. Das ist schon immer, ich habe immer mit der Kopf, also ich muss jetzt hier auch ein Foto mitnehmen. Ja. Deswegen mhm. kann ich nicht die Kamera zu Hause lassen, aber ich kann trotzdem auch den Moment genießen und äh, kann auch sagen, jetzt ist halt kein super Foto. Das ist auch okay für mich, aber ich muss ein Foto liefern. Und so, wenn du jetzt im Familienurlaub, also mhm. wirklich rein privat unterwegs bist, das hast gibt's du dann halt so Gibt Gibt's tatsächlich ja, gar, das nicht? Gibt bei mir gar nicht. Okay, krass. Ja, weil, weil wir privat irgendwo hinfahren, wo es schön ist und dann die Kamera nicht mitnehmen. Ja, weil zum Beispiel Stefan Forster hat mal gesagt, seine Frau verbietet ihm, im Urlaub zu fotografieren. Ich glaube, das ist was anderes. Ich kenne ihn nicht persönlich, ja. aber er ist ja super viel unterwegs und die Frau ist immer alleine. Mhm. Äh, also, keine Ahnung, wie sein Familienleben ist. Aber das verstehe ich. Dass das dann nicht auch noch Business ist, das ja. verstehe ich. Okay. Das würde meine Frau dann auch verlangen, wenn ich so viel unterwegs wäre. Ja, klar, klar. Also gefühlt bist du ja auch wahnsinnig viel unterwegs. aber es Ja, aber in der Regel nur Tagesausflüge. Okay, ich bin ja. selten, selten mal eine Woche, so wie jetzt. Das mache ich vielleicht vier Wochen im Jahr. Okay. Und er wahrscheinlich 40. Ja. <lacht> viele, ja. <lacht> viele, viele, okay. Das heißt, du kommst abends immer nach Hause, aber mhm. wann kommst du ungefähr nach Hause? Früh, ich komme eigentlich früh nach Hause. Also normalerweise, Sebastian, um vier sind wir aus dem Büro raus, normalerweise. Äh, wenn hier irgendwas Wichtiges ist. Äh, und dann sitze ich abends aber schon noch mal am Rechner, aber ich bin dann auch zu Hause und habe Zeit für meine Familie. Das heißt, wie viele Stunden würdest du jetzt ungefähr sagen, arbeitest du am Tag? Äh, keine Ahnung, acht Stunden, zehn Stunden, aber hat schon sieben Tage die Woche. Also aber da gibt es dann auch für keinen mich Sonntag, für mich ist jeder wo Tag, du mit der Familie Dienstag. dann ja. rausgehst. Und also es gibt schon auch mal, aber das muss dann nicht ein Sonntag sein, das kann dann auch ein Dienstag sein. Jetzt ist es ja so, wir haben vorhin schon beim Raufgehen ein bisschen drüber gesprochen, Workshops zum Beispiel mhm. gibst du im Moment gar nicht. Jetzt Nein, wegen, wegen, wegen Corona gebe ich jetzt einfach gar keine, ich werde auch viel angeschrieben. Ich plane jetzt keine Workshops, die ich dann doch wieder absagen muss. Also mache ich einfach nicht. Ja. Sonst mache ich vielleicht drei, vier Wochen, äh, drei, vier Workshops im Jahr. Ja. Und so Videotrainings, ist, mhm. ist das eine Sache, die dich reizen würde? oder Ja ist, gut, also für Reizen ist sowieso das falsche Wort. Videotrainings würde ja heißen, ich mache ein Video und. Gibt das nicht gratis auf YouTube raus, sondern verkaufe das. Ja. So, Das haben wir auch mehrfach schon angeschaut. Wir haben es dieses Jahr noch mal überlegt und gesagt, das machen wir nicht. Stattdessen mache ich die Kanalmitgliedschaft, wo wir einmal im Monat ein Video nur für die Kanalmitglieder machen und wo ich auch zwischendurch Sachen poste. Das ist so die Alternative dazu, weil das gibt mir ein bisschen mehr finanzielle Freiheit, um Sachen machen zu können wie das jetzt hier, wo ich kein Geld für kriege. Mhm. Ähm, und die Verkaufsvideos habe ich das Gefühl, die Deutschen machen das nicht so richtig, die bezahlen nicht für Videos. Mhm. Ähm, kann falsch sein, hat sich vielleicht auch geändert. Das ist einfach meine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Ich glaube, bei dir ist es anders, weil du machst Bildbearbeitung. Und das sehe ich, das habe ich mir auch schon gekauft, als ich angefangen habe. Aber so machen man Landschaftsfotos, als Video zu kaufen, würde ich nicht kaufen. Und deswegen denke ich, meine Fans kaufen es auch nicht. Weiß ich nicht. Nee. Weil es wahrscheinlich besser als Workshop funktioniert und eins zu eins. Genau, entweder als Workshop. Und es gibt ja schon sehr, sehr viel gratis. Auch bei mir sehr, sehr viel gratis. Was kann ich denn in dem Kaufvideo noch machen, was ich nicht schon gratis rausgegeben habe? Und was nicht ein persönliches 1 -zu 1 Coaching voraussetzt, weil mhm. viele Sachen, klar, ist natürlich immer besser, du sitzt daneben. Klar, klar. Deswegen, aber ob das, das ist richtig oder falsch weiß ich nicht. Und wenn ich das, das Video mache, was ich verkaufe, mache ich in der gleichen Zeit was anderes nicht. Das mhm. ist ja auch immer so. Nicht? Ja, das stimmt. Weil mehr mehr Stunden hat mein Tag. Hat <lacht> Schwierig. Das heißt, um jetzt mal so ein bisschen auf, auf das Wirtschaftliche zu kommen, was mhm. ist dann dann deine Haupteinnahmequelle? Das Zielfotomagazin. Das Zielfotomagazin ist im Moment das, was uns trägt, was uns jetzt auch durch Corona sehr gut getragen hat. Ich mache wenig Kooperationen, aber ein paar mache ich auch, die für die ich Geld kriege. Und YouTube selbst bringt Werbung, aber sehr wenig. Kanalmitgliedschaft ist ja. halt noch nicht so riesengroß, ja. bringt auch nur so viel. Aber es kommt so so alles zusammen so. Das heißt, du hast mehrere Säulen, auf die du dich stützen kannst und wenn dann eine genau. mal wegbricht, dann ist es nicht ganz so trag, außer vielleicht das Zielfoto-Magazin. Das wäre natürlich am dürfsten, genau. Ja. Also Amazon Affiliate zum Beispiel war mal meine Haupteinnahmequelle, es Ist es längst nicht mehr, das, da kommt nicht mehr viel rüber. Ähm, Workshops mache ich jetzt gar nicht mehr, sonst käme darüber Geld rein. Ich könnte ja auch, wenn das Zielfoto nicht mehr laufen würde, mehr Workshops machen eventuell, dann würde ich halt den Fokus richten. Und dieses Jahr haben wir halt gesagt, wir konzentrieren uns mehr noch als sonst auf Zielfoto, weil halt alles irgendwie schwierig ist dieses Jahr würdest du dann im Schnitt sagen, ist es so, ich meine, du hast ja im IT Job hast du ja quasi aufgehört, weil du auch selber sagst, du warst so kurz vor einem Burnout mhm. irgendwie. Würdest du sagen, es ist jetzt insgesamt weniger oder eigentlich mehr? Also es sieht für mich so mhm. aus so, okay, er kommt irgendwie so knapp am Burnout vorbei, macht sich selbstständig und macht jetzt aber genauso viel wie vorher. Ja. oder Ä mehr vielleicht. Ja, aber im Burnout kriegt man ja nicht, weil man viel arbeitet. Okay. kriegst du, weil du Kontrolle über dein Leben verlierst, weil du viel gefordert bist, viel arbeiten musst, in der Regel ist es ja Arbeit, aber es können ja auch Kinder sein oder so, du bist, bist viel gefordert und hast keine Kontrolle und du hast immer das Gefühl, es wird immer mehr, immer mehr, ich komme nicht hinterher mhm. und ich kann es nicht kontrollieren. Aber dadurch, dass deswegen, dein Terminkalender nicht so voll ist? Deswegen ist mir das so wichtig, dass der Kalender nicht voll ist. Ich habe zwar eine Liste an To-Dos äh, und ich weiß, heute kann ich nicht alle von machen oder nicht, nicht dieses Jahr, aber ich habe eben nicht diesen Druck, ich muss heute das und morgen das und morgen das mhm. und morgen machen. Okay. Ist der Druck denn aber trotzdem für dich irgendwie ein Stück weit gewachsen dadurch, dass du einen Assistenten angestellt hast, mhm. dass das Studio größer ist? Also ist es so ein Schritt, wo man dann sagt, mh, mhm. vielleicht war es nicht so gut, weil es mehr Druck für mich bedeutet? Ja und nein, ich habe mich lange gezögert, jemand anzustellen, weil ich wusste, dann ist halt einfach der will ein Gehalt haben und das geht von meinem Gehalt ab. Und die Frage ist, auch, kann er das einspielen? Und was ist, wenn es mal schlecht läuft und was ist, wenn ich ihn rauswerfen muss? Und all diese Fragen stellt mhm. man sich ja. Also ja, ich muss jetzt einfach sein Gehalt mehr verdienen jeden Monat, sonst macht es keinen Sinn. Ja. Und die Frage ist ja, kann er mir das einbringen, indem er selbstständig arbeitet oder indem ich andere Sachen mache oder mehr Aufträge kriege oder ja. sowas. Ähm, aber ja, also Sebastian und ich ergänzen uns jetzt halt sehr, sehr gut, auch im Sinne von, ich bin halt handwerklich total ungeschickt, er ist total geschickt. Okay. Ähm, also er macht ja nicht nur Film, sondern er hängt halt auch Lampen auf und solche Sachen. Und ähm, dadurch sind wir eigentlich ein sehr, sehr gutes Team und machen uns gegenseitig das Leben leichter. Also er, macht, er macht mir das Leben leichter und das ist ja auch was wert. Und ich kann sagen, ich verdiene jetzt mehr als vor einem Jahr, definitiv. Ob das an ihm liegt oder nicht, ist ganz, ganz schwierig. Aber ich glaube, er trägt schon auch dazu bei. Ähm, meine Filme sind sehr viel besser geworden. Deswegen kriege ich nicht zwingend mehr Aufrufe sofort, aber langfristig halt schon. Oder deswegen kriege ich vielleicht mehr Kooperationen oder mehr Aufträge, die dann sein Gehalt auch bezahlen oder so. Und zu zweit schafft es ja wahrscheinlich auch insgesamt mehr Content zu produzieren, natürlich. weil nicht alles an dir hängt, Genau, ja. Und wir schaffen einfach auch mehr zu machen. Also nicht natürlich nicht doppelt so viel. Weil wir natürlich auch viel Zeit verschwenden, weil wir Sachen besprechen, die für mich klar sind. Mhm. Weil ne, wir machen das so, und, aber er fragt aber, warum denn? Aber dieses Warum denn ist ja häufig auch gut. Die Diskussion ist ja häufig auch Klar, ich meine, was hinterfragen ist ja nie schlecht, ne? ja. Besprecht ihr euch gerne so, was, was ja. jetzt in der kommenden Woche so Social Media technisch ansteht? Also, welche Videos wollt ihr drehen? Mhm. Was, was kommt auf Instagram? Mhm. Äh, diese ganzen Social Media Kanäle, die müssen ja bespielt werden. Ja. Macht ihr euch da einen Plan vorher? Nee. Also, wir machen keinen Plan, aber wir haben eine To-Do-Liste. halt Einfach Sachen, die jetzt anstehen. Manchmal haben wir Termine. Zum Beispiel jetzt eben die neue Nikon, als sie rauskam, hatten wir natürlich einen Terminplan, wann wir das Video releasen sollen. Äh, da war der Termin klar. Äh, wir haben öfter Prototypen, wo einfach ein Termin vorgegeben ist. Mhm. Ja, und ansonsten sprechen wir uns so ein bisschen ab, was wir machen wollen auch. Das heißt aber auch, ihr produziert gar nicht so sehr vor, sondern mhm. die Videos werden gemacht und ein, zwei Tage später sind die dann draußen, oder? Genau. Also es ist nicht so, dass wir ein halbes Jahr im Voraus irgendwie Content produzieren. Das wäre effizienter, aber ich kann da natürlich überhaupt nicht reagieren auf irgendwas. Das ist, unser Content ist eigentlich immer mehr oder minder live. Mal, mal was, dass ich nach hinten stelle für ein, zwei Wochen aus irgendwelchen Gründen weil wir zu viel produziert haben. Aber das sind Ausnahmen. Mhm. Und ihr habt eigentlich so gesagt, zwei bis drei Videos in der Woche sollten es mhm. sein? Wir haben mal halt die Wiesner News fix, die am Dienstag rauskommen und ich versuche sonst ein oder zwei Videos zusätzlich zu machen. Ja. Mhm. Wie kommt man auf die Idee, ein Magazin für Fotografen herauszubringen. Also das, das würde mich echt mal interessieren, wie, wie da der Gedankenweg war. Ähm, da muss man ja irgendwo erkannt haben, okay, da, da, da fehlt noch was auf dem Markt. Nee, habe ich nicht erkannt. Also ja, nein, äh, die Susanne hat mich angesprochen. Die macht halt professionell, das ist eine Designerin, die macht professionell hochwertige Magazine schon seit vielen Jahren. Und die war bei mir auf dem Workshop und hat mich danach angeschrieben, ob, wir nicht, ob ich nicht ein Magazin mit meinen besten Bildern machen will. Und ich sagte, so das ist doch Quatsch, das will ja keiner haben. Hab dann aber halt drüber nachgedacht und ist mir eingefallen, ich gehe halt, bin damals viel Klettern gewesen. Und wenn ich irgendwo in der Region fahre, die ich nicht kenne, kaufe ich mir Kletterführer. Da weiß ich, wo man klettern kann, irgendwie schwierig und so. Und warum nicht sowas in die Richtung für Fotografen machen als Magazin, so als Prototypen? Und das war dann auch äh, relativ schnell klar für uns beide, dass das eine gute Idee ist. Wir haben aber gedacht, das wird auch keiner kaufen. Das war so als, als Hobbyprojekt so ein bisschen, so. wir machen das mal und versuchen bei Null rauszukommen. Also beide kein Gehalt, aber zumindest haben wir ein Produkt, das der Druck bezahlt wird. Mhm. Und dann habe ich das angefangen zu machen, habe es in Vorverkauf gestellt, relativ früh schon. Und dann irgendwie, unsere erste Auflage sollten 500 Stück sein, die waren irgendwie am ersten Tag weg oder so. Also ich gesagt, äh, ich brauche mehr Papier. <lacht> und dann ist es ein bisschen außer Kontrolle geraten, ja. Ja, Weil die Idee einfach scheinbar eingeschlagen ist. Äh, einfach eingeschlagen ist. Ja. Wie viele Follower hattest du damals? Also ist das alles über deine, deine Bekanntheit schon gegangen, dass du 500 ja. Magazine so schnell verkauft hast? Oder? Das ist jetzt vielleicht fünf Jahre her, sowas? Vier, vier Jahre her? Vier Jahre, glaube ich. Was werde ich da gehabt haben? 70.000 oder so? Mhm. Also es ist das schon über deine schon, Bekanntheit ja, ja. gekommen. Ja, das, am das Kaufen haben, haben natürlich am Anfang kannte es ja keiner. Haben nur, nur ja. Follower gekauft, die mir halt vertraut haben. Das Gefühl hatten, wenn du Wiesner das macht, ist das gut. Und das ist auch heute noch so, also ich habe jetzt das Handwerkerbuch in Vorverkauf gestellt diese Woche und ähm, das verkauft sich also auch extrem gut, viel besser als ich erwartet hatte, obwohl das jetzt auch hochpreisiger ist natürlich, äh, weil die Leute wissen, äh, der Wiesner produziert hochwertigen Content, was mich natürlich auch äh, unter Druck setzt. Mhm und warum ein Magazin und kein Buch weil es ist ja, ja. es kommt halbjährlich raus mhm. man könnte ja auch sagen mhm. das ist ja das ist ja eigentlich auch content für ein für ein kleines ja. buch genau. warum ein magazin das ist tatsächlich so dass die Idee vom magazin war einfach weil die Susanne aus dem magazinbereich kommt deswegen war die überlegung schon auch mit buch aber es war relativ klar dass es magazin ist wir haben halt nicht damit gerechnet, dass das so erfolgreich ist und das holt uns jetzt so ein bisschen ein, weil ich eine relativ kleine Auflage der ersten Ausgaben hatte und jetzt sehr viele Leute es kaufen wollen, Es gibt es halt nicht mehr. Und bei Ebay ist es, wird das inzwischen für sehr viel Geld verkauft. Ähm, aber wenn es ein Magazin sein soll, kann es nicht beliebig viele Auflagen geben, weil sonst ist es kein Magazin, sondern es ist ein ja. Buch. Das ist ein bisschen so, weil ein Magazin hat ja immer auch ein bisschen einen Sammlercharakterwert. Ähm, und dazu kommt natürlich so ein bisschen ähm, die Problematik, dass es relativ hochpreisig ist. Wenn ich da ein Hardcover machen würde und es Buch nennen würde, wäre es billig. Mit dem gleichen Inhalt. Mhm. Aber weil es ein Magazin ist, ist es teuer, weil kein anderes Magazin so teuer ist. Und viele kaufen es nicht, weil es ihnen zu teuer ist, für ein Magazin so viel Geld auszugeben, kaufen dann aber für 40 Euro Galileo-Bücher. Ja. Wie ist es so von dem, von dem Feedback zum Magazin von jetzt zum Beispiel Locals? Also, ich meine. Aaron Caraman zum Beispiel, den hatten wir in unserem ersten Podcast. Mhm. Der zum Beispiel ist immer relativ schnell angepisst, wenn mhm. zu viele Leute an mhm. seine Local-Spots kommen. Ja. Also kriegst du da irgendwie Gegenwind oder ist es so, dass das Genau die gleiche Diskussion gibt es halt tatsächlich bei den Kletterführern. Mhm. Die, die Locals sind immer nicht so happy, wenn ein Kletterführer für ihre Region rauskommt, weil da kommen viele andere Kletterer und sie haben nicht mehr so viel Ruhe. Aber jeder Kletterer benutzt einen Kletterführer, wenn er irgendwo hinfährt. Also es ist so ein bisschen geben und nehmen. Ja. In der sächsischen Schweiz war das tatsächlich so, da haben wir sehr viel Gegenwind gekriegt, weil die Locals halt. Äh, da überhaupt nicht drüber amused waren. In allen anderen Regionen ist es überhaupt kein Problem. Das war nur, nur da so, dass die okay. sich beschwert haben. Es gibt immer Einzelstimmen natürlich, aber ich mache ja auch keine geheimen Spots. In der Regel mache ich die schönsten Spots, die, die man kennt schon sowieso kennt, so jeder, ja. der da wohnt ja. oder der sich damit beschäftigt. In der Regel sind das Spots, die man auch ganz schnell über eine Internetsuche findet. Mhm. Ich nehme den Leuten halt die Arbeit ab, selbst zu recherchieren. Ja. Also für mich passt das soweit. Also Wanderführer hier gibt es ja auch einen Wanderführer, der genau hier hinführt. Klar. Da steht nur nicht drin, komm zum Sonnenaufgang. Genau. Aber ja, ja, ja. Was anderes mache ich ja nicht. Ihr bringt das Magazin jetzt einmal im halben Jahr raus. Mhm. Wie viel Arbeit steckt in mhm. so einem Magazin drin? Brauchst du dafür auch ein halbes Jahr? Ja. Da ist natürlich sehr viel Arbeit drin. Wir geben uns halt Mühe, dass wir zu jedem Spot, so also wie das geht, auch hinfahren. Nicht, nicht zu allen, aber zu allermeisten fahre ich selbst hin. Also, jetzt hier ist ein typisches Beispiel. Ich bin jetzt hierher gefahren, habe mir das angeguckt. Ich habe ein Moody-Foto gemacht, aber kein schönes Foto. Und jetzt sofort die Frage, komme ich noch mal und versuche, besseres Wetter zu haben oder frage ich meine Follower, ob einer ein schönes Bild hat, das ich kaufen kann. Das ist so das. Also ich versuche, alles selbst zu bereisen. Ich gebe mir sehr viel Mühe in der Planung, ich gebe mir sehr viel Mühe mit den Texten, mit dem Layout und so weiter. Also wir brauchen wirklich ein halbes Jahr. Also wir könnten vielleicht könnten wir drei Magazine im Jahr schaffen, aber dann müsste was anderes weggehen halt, mhm. weil schon sehr, sehr viel Arbeit ist. Auch man, man schätzt, dass wie viel Arbeit das nachher ist im Layout. Das macht die Susanne zwar, aber ich, ich rede hier nicht viel rein, aber ich rede da schon auch rein. Und erst wenn ich es layoutet sehe, sehe ich, ja, aber Mensch, da, das Foto passt nicht, ich brauche ein anderes Foto oder da fehlt noch ein Foto oder dann schreibt sie mir, der Text ist zu lang oder zu kurz. Ja, damit das nachher ein richtig rundes, hochwertiges Magazin ist, ist es sehr, sehr viel Feinarbeit. Ist klar, ne? von, von 80% auf 90% zu kommen, ist halt echt viel Arbeit. Klar, ja. Und äh, du gibst ja aber auch den den Leuten die Möglichkeit, mit an dem Magazin mhm. mitzuarbeiten in Form von Gastbeiträgen. Ja. Äh, schreibst du die irgendwo aus? Sagst du dann mhm. Bescheid? Ich, ich suche jetzt hier gerade ja. für die Region was mhm. oder wie genau. funktioniert das? Teilweise suche ich mir Leute, weil ich weiß, die sind in Norddeutschland und machen da viele Fotos. Also im norddeutschen Magazin wird der Tim Alrich mehrere Artikel liefern. Der ist halt in Mecklenburg-Vorpommern sehr aktiv und macht da ganz, ganz tolle Fotos. Den habe ich jetzt kontaktiert, weil mir den jemand empfohlen hat, dass der auch auch gut schreiben kann. Aber gleichzeitig habe ich auch aufgerufen für Fotos aus Norddeutschland. Und die Leute schicken mir dann auch Sachen. Oder ich sehe auf Instagram ein Foto und sage, Mensch das wäre doch cool dafür. Also so eine, mhm. so eine Mischung aus allem. Aber hier wäre jetzt zum Beispiel so, wenn ich sage, ich suche jetzt hier noch ein schönes Sonnenaufgangsbild und bei der Felix ja keins hat, <lacht> <lacht> würde ich jetzt einen Aufruf machen und sagen, wer hat ein ganz tolles Foto von diesem Spot. Und dann suche ich halt eins raus und, ich, und wie gesagt, ich zahle das Ganze. Und wir zahlen 100 Euro für ein Foto bzw. 250 Euro für einen Artikel. Mhm. Wonach wählst du dann aus, wer einen Artikel schreiben kann oder beziehungsweise ist es dann so, dass du dir jemand suchst, okay, der ist in der Region bekannt, weil er... nee, nicht, nicht, weil er bekannt ist, sondern weil der halt was dazu sagen kann. Okay. Also Tim Alrich zum Beispiel weiß ich, dass der halt sehr aktiv ist da in der Sache und dass er auch ein bisschen schreiben kann. Er hat auch ein eigenes Buch rausgebracht gerade. Und dann sage ich halt, ich will nicht nur Fotos haben, sondern mache mir auch einen eine Text, Story. Text dazu. Ja. Ähm, nicht, weil ich es mir einfacher machen will, sondern ich finde, das ist auch wichtig für das Magazin, dass es nicht ein Best of Stefan ist, sondern dass es quasi von uns für euch ist. Und es sind ja immer andere Leute drin. Genau. Ähm, deswegen jetzt für Bayern zum Beispiel würde ich dich zum Beispiel auch kontaktieren und sagen, hast du nicht einen interessanten Spot und eine mhm. Story dazu, ähm, weil es Sinn macht, dass die Leute auch was von dir lesen, von dir sehen und nicht nur von mir. Ja, weil es ja. soll keine Selbstdarstellung sein, sondern es soll schon... Verbessern. Einfach ein guter Austausch genau. in der Community. Und ich glaube, das wertet ja. das Ganze auch auf. Ja klar, bestimmt. Mhm. Und es kann nicht jeder schreiben, es will auch nicht jeder schreiben, das klärt man dann. Dann schreibe ich vielleicht eventuell oder schreibe halt immer eine Kurzbeschreibung oder so. Es muss ja nicht mhm. zu jedem Support auch eine Story geben. Logisch, klar. Mhm. Wie kam es eigentlich zu dem Namen Zielfoto? Äh, weil ich tatsächlich schon schon immer irgendwie, seit ich fotografiere, von Zielfotos gesprochen habe oder seitdem ich richtig fotografiere. Ich glaube, das war für mich der entscheidende Punkt, dass ich sage, ich bin, bin ein Fotograf, dass ich nicht knipse, weil ich fahre irgendwo hin und hier schön und ich mache ein Foto, sondern ich fahre gezielt irgendwo hin oder ich plane ein Shooting gezielt und mache ein Zielfoto. Und als wir nach einem Namen für das Magazin gesucht haben, ist das dann irgendwann aufgepoppt und gesagt, ja, Mensch, genau darum geht's ja. Ich fahre ja irgendwo hin, um, um mein Zielfoto zu machen. Hm. Wie, ist, wie, wie hoch ist die Auflage jetzt so aktuell? Da möchte ich nicht drüber reden. Okay. Weil das okay. Problem ist, um das ganz kurz aufzugreifen: wenn ich jetzt sage, meine Auflage ist 10.000, dann rechnet jeder 10.000 mal 22 Euro. Der, der Wiesner ist furchtbar reich. So, weil ja, weil ja, keiner ja, rechnet ja. die Kosten ab, die dafür entstehen. Klar. Äh, bei Umsatz und Gewinn ist nicht das Gleiche. Ja. Ist ja auch in dem bayerischen Rundfunkbeitrag auch ein bisschen erklärt, was davon mhm. ja tatsächlich auch noch mal abgeht. Ne? Also, genau. Ja. Der, der war natürlich ein bisschen schwierig, um das nochmal aufzugreifen, weil ähm, der ist aufgenommen wurde, als Corona gerade anfing und wir dachten, wir sterben jetzt alle. Und ich dachte, ja, es war tatsächlich so und ich dachte, okay. ich, das nächste Jahr verdiene ich irgendwie gar nichts und so. Das heißt, die Zahlen, mhm. die ich da nenne, sind auch sehr pessimistisch. Sie ist jetzt, das geht mir sehr viel besser. Das war zu dem Zeitpunkt aber nicht, nicht sichtbar. Okay. Mhm. Das war einfach ein sehr schwieriger Zeitpunkt. Ja klar, wenn du ins Ungewisse quasi wieder gehst. Genau, also als dann. Geschäftsführer ist es natürlich so, dass ich zahle mir ein relativ kleines Gehalt und habe halt eine Gewinnbeteiligung im Grunde, vorausgesetzt ich mache einen Gewinn. Und das ist natürlich immer ungewiss, weil ich jeden Monat einen anderen Umsatz habe. Ja, logisch. Aber kann man das irgendwie, wie, wie schätzt du das denn ab, wie viele Leute an so einem Magazin interessiert mhm. sind? Also ich meine, mhm. du, du musst ja, du, du gehst ja an Vorleistung damit. Und ähm, genau. wie, wie kann man da jetzt sagen, okay, also das sind ja sehr große Margen auch. Mhm. Ne? Und ähm, das ist ja schon ein relativ hohes Risiko, was du da auch eingehst. Wenn es irgendwann ja. nicht funktionieren sollte, ja. dann kann das äh, ja auch mal... Das ist nachgehen. natürlich so. Also gerade jetzt bei dem, bei dem Handwerkerbuch ist es tatsächlich neu wieder ein Thema, weil der Druck viel teurer ist natürlich. Und ich keine Ahnung, kein Gefühl habe, wie viele Leute das kaufen werden. Mhm. Und äh, wir werden jetzt 2.500 Stück davon drucken. Das ist so eine typische Auflage für ein, für ein Fachbuch. Also ganz typisch. Das ist immer die Standardzahl 2.500. Ich gehe nicht davon aus, dass wir die alle verkaufen, jetzt so auf Anhieb natürlich. Ähm, ich müsste aber 2.000 verkaufen, nur um auf Null zu kommen. Oh, okay. ähm, das heißt wahrscheinlich werde ich damit zumindest dieses Jahr mal einen Verlust machen. Mhm. Aber die Bücher liegen ja dann noch da und ich hoffe, ich werde sie dann irgendwann los. Äh, aber keine Ahnung, vielleicht reißen die Leute mir das auch aus der Hand und das ist sofort vergriffen. Das, das weiß ich einfach nicht. Beim Zielfoto habe ich natürlich eine gewisse Erfahrung und ich habe ein Gefühl, Norddeutschland, das interessiert das sehr viele Leute, das wird wahrscheinlich sich ein bisschen besser oder schlechter verkaufen als das Letzte. Das versuche ich dann abzuschätzen. Und dann ist es halt so. Und natürlich haben wir immer die Möglichkeit, auch nochmal einen Nachdruck zu machen, was wir aber eigentlich jetzt nicht mehr machen wollen. Aber gerade so dieses das Buch, was du jetzt auch <lacht> produziert hast, das ist ja, habe ich so mitbekommen, es ist ja auch ein Herzensprojekt. Ne? Das, ja. Ist ja, das ist ja am Anfang, glaube ich, gar nicht, die Fotos sind ja gar nicht am Anfang mit der Intention entstanden, ich möchte daraus jetzt ein Bildband machen. Doch. Ja, doch? Doch. Okay. Also die, die Story dazu ist eigentlich ganz witzig. Ich sage in meinen Videos häufig, äh, 35 mm, damit kann man einen Mann bei der Arbeit fotografieren. Und irgendwann habe ich ein bisschen mal aufgefallen, ich fotografiere gar keine Männer bei der Arbeit. <lacht> <lacht> und da kam so die Idee, ich müsste mal so ein Handwerkerprojekt machen. Und dann wo relativ naheliegend, ja machen wir doch ein Bildband draus. Dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Relativ lange mit mir rumgetrieben und immer gesagt, das kann ich nicht. Weil du musst ein Interview machen und du musst es fotografieren und zwar irgendwie 20, 30 Leute in ihrer Werkstatt, immer anderes Licht und immer Leute, die keinen Bock drauf haben, die auch nicht fotogen oder sich nicht fotogen fühlen, mhm. relativ schwierig und das sind auch noch hochwertig zu drucken, das sind ja sehr unterschiedliche Skills auch ja. und die hatte ich vor einem Jahr noch nicht, noch vor zwei Jahren nicht und vor einem Jahr habe ich dann irgendwann mich bequatschen lassen, so ein bisschen von meinen Freunden, das halt eben doch zu starten, aber mit der Gewissheit, ich kann das zu diesem Zeitpunkt nicht, ich muss das lernen. Also, es war für mich auch ein Lernprojekt ich habe da viel beigelernt. In all diesen Bereichen, sowohl beim Fotografieren als auch in der Interviewführung, als halt eben auch mit dem Druck. Und deswegen war es für mich so ein bisschen die Frage: weil ich nenne mich Fotograf, aber ich habe keinen Schein. Ich habe keine Ausbildung als Fotograf mhm. oder, oder irgendwie einen Master oder was. Das heißt, das ist ein bisschen die Frage, kann ich mich eigentlich Fotograf nennen? Meine Hater schimpfen mich natürlich auch immer, ich bin gar kein Fotograf. Und das prallt zwar ab, aber es prallt ja nicht 100% ab. Es ist immer so ein bisschen so, irgendwie, ich müsste irgendwie Papier haben, wo draufsteht, ich bin Fotograf. Mhm. Aber das macht keinen Sinn, dass ich eine Fotografenausbildung mache. Aber mit so einer Arbeit ist es auch ein Stück weit, so ein bisschen quasi wie mein, mein Meisterwerkstück, so ein bisschen, dass ich sage, aber das kann eben nicht mehr jeder. Weil das ist echt echt schwierig, wenn du überlegst, du fotografierst 20 Leute an 20 verschiedenen Terminen, an 20 verschiedenen Orten und die sollen nachher alle nebeneinander gedruckt werden können und das sieht aus, als wenn es an einem Termin gewesen wäre. Das ist schwierig. Das ist sehr schwierig, ja. Also es sei denn, du hast ein Studio dabei. Das ist einfach, aber alles andere ist schwierig. Also ich habe es mir auch selbst ein bisschen schwer gemacht, um zu sagen, irgendwie, ich zeige mal, was ich kann. Wie ist das dann generell? Hast du... Wie gehst du mit Kritik um im mhm. Internet? Weil ich, ich, ich kenne das ja selber auch, mhm. es gibt ja immer mal wieder Leute, die dann auch mal äh, blöde Kommentare schreiben und vielleicht auch gar nicht, die, manche sind berechtigt, manche sind auch gar nicht nachvollziehbar. Ähm, wie gehst du mit, mit Kritik um? Also mhm. mit vielleicht auch eher mit nicht konstruktiver Kritik, nennen wir mhm. es mal so. Genau. Also konstruktive Kritik ist natürlich grundsätzlich immer willkommen. Äh, häufig ist sie halt konstruktiv gemeint und ist nicht konstruktiv und es gibt einfach auch die, die, einfach die Idioten. Äh, da bin ich inzwischen sehr, äh, eigentlich sehr, sehr, sehr ja, abgebrüht ist auch falsch. Ähm, aber ich habe halt. Äh, wenn man mich jemand einfach beschimpft, dann wird er geblockt und dann denke ich auch nicht mehr drüber nach. Das, das prallt total ab, das geht, wirklich, geht durch. Äh, oder wenn der negative Sprüche macht über meine Models oder über meine Freunde oder so, wird er geblockt und das erledigt das Thema. Ähm, schwieriger sind halt die, die eben nicht richtig böse sind, aber so halb böse und gehässig und so, das ist immer ein bisschen schwierig. Weil ein bisschen bleibt es natürlich schon hängen, weil ich bin mit dem Herzblut dabei. Und ich finde es auch richtig und wichtig. Meine Fans schreiben mir dann immer, nimm das nicht so zu Herzen. Aber wenn ich es mir nicht zu Herzen nehme, dann bin ich auch nicht mehr mit dem Herzen dabei. Mhm. Dann ist es ein Job und es ist mir eigentlich egal, was die Leute denken. Und das ist auch falsch. Deswegen ist es ganz, ganz schwierig. Ich versuche es mir nicht so, zu nahe zu nehmen und inzwischen kann ich das auch ganz gut, glaube ich. Also, das heißt, ich dachte irgendwie, vielleicht hast du so eine Art. Kamerapersönlichkeit, mhm. die die quasi dann vor der Kamera ist, mhm. auf die diese Negativkommentare mhm. bezogen sind, aber eigentlich, dich als Person tangiert dich überhaupt nicht, weil mhm. es ist ja deine Kamerapersönlichkeit mhm. und nicht dein eigentliches Ich, aber du bist einfach nee, so, wie du bist, oder? Du, du hast mich ja jetzt gesehen, als wir ja. hochgelaufen sind und dann habe ich die Kameras angemacht, habe ich mich verändert? Nö. Ja. <lacht> <lacht> me. Also das heißt, es gibt jetzt nicht irgendwie so eine Bewältigungstaktik dafür, wo okay. man sagt, oder die hast du zumindest nicht, ja. ähm, wo, wo du sagst, ja, damit kann ich umgehen, okay. weil ich das und das mache. Und also ich kann damit umgehen, weil ich das seit Jahren mache und das kam ja nicht von Anfang an so viel. Ja. Sondern es kam ja peu à peu. Und so viel ist es auch nicht. Das muss man natürlich auch sagen. Okay. Ja, weil du neulich mal in einem Video gesagt hast, ich glaube, es war in den Disney News, ich weiß gar nicht, warum so viele Leute mich hassen. Ja, es gibt ich. tatsächlich relativ viele, die mich hassen. Auch Ich, ich sehe das ja nicht bei mir, weil die habe ich geblockt dann in der Regel. Aber ich sehe das dann auf anderen Seiten. Ich, ich, ich gucke ja auch bei anderen natürlich vorbei. Da steht vielleicht bei dir unter einem Video irgendwie, dass der Stefan doof ist oder so. Und ich hasse den Stefan, warum auch immer. Äh, ich kann es natürlich nicht nachvollziehen, weil ich denke, ja, ich bin zu allen Leuten nett. Ähm, aber ich habe halt einfach eine gewisse Art, die manche Leute abstößt. Das weiß ich, das war schon immer so. Ähm, da muss ich einfach mit leben. Okay. Das ist einfach, einfach ja. so. Ich bin zum Beispiel jemand, der sehr schnell spricht. Das mögen viele Leute nicht, aber ich kann es nicht ertragen, wenn jemand super langsam spricht. Also das, ist ja, ja, ja, ja. das ist ja einfach nur anderes Tempo. Und ich wirke sehr selbstbewusst und auch das können viele Leute nicht, weil sie das als arrogant abhandeln. Mhm. Ich werde häufig als arrogant benannt, was ich nicht bin oder jedenfalls nicht mit Absicht bin natürlich. Niemand ist mit Absicht arrogant, das ist ja auch klar. klar. Ja. Aber wenn ich mich hinstelle, ich kann das, dann heißt es sofort, der gießen das arrogant. Obwohl es eigentlich nur Selbstbewusstsein ist. Ja, ja aber, aber wenn ich mich nicht hinstelle und sage, ich kann das, dann mache ich es auch nicht. Und dann brauchst du auch keinen YouTube-Kanal. Dann haben. brauch ich auch keinen YouTube-Kanal, genau. <lacht> ja. Oder diese Selbstdarstellung. Bin ich ein Selbstdarsteller, weil ich einen YouTube-Kanal habe? Ein Stück weit natürlich schon, logisch. Wenn ich super introvertiert wäre, dann würde ich keinen YouTube-Kanal machen. Das liegt ja, in der klar. Natur der Sache. Aber ich bin tatsächlich relativ introvertiert. Ich bin eigentlich so ein, so ein Computer-Nerd. Aber ich kann mich überwinden. Aber ich bin auch nach über 1000 Videos immer noch nervös, wenn ich mich vor die Kamera stelle, Okay, weil, echt, ja, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin eigentlich. Aber ich muss natürlich, und ich muss mich auch selbst ein bisschen pushen dazu und kann das inzwischen auch gut, aber das ist halt so, dadurch wirke ich halt so ein bisschen organ, Ja. Aber würdest du dann sagen, dass es für deine Persönlichkeitsentwicklung irgendwie nochmal was gebracht hat, diese ganze YouTube-Geschichte? Würdest du sagen, mhm. du hast dich durch die YouTube-Geschichte nochmal irgendwie verändert, sei es in deinem Selbstbewusstsein, in deinem Auftreten generell, oder? Mhm. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil in sieben Jahren verändert sich jeder, das ist natürlich so. Ja. Aber ja, es hat mein Leben natürlich sehr geprägt und dadurch auch mich, ähm, also auf jeden Fall ja. Auch natürlich, weil ich inzwischen sehr viel besser frei reden kann, also du kannst mich morgens um fünf wecken, mir die Kamera ins Gesicht halten, und ich kann einigermaßen <lacht> Klare in, in, in Sätze. sinnvoll reden. Ja, okay. ja. Äh, das, das ist natürlich so einfach Routine auch. Und ähm, ja, schwierig, weil ich nicht weiß, was gewesen wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und man ja selber seine Außenwirkung meistens nicht so auf dem Schirm hat. Würde ja. dich jetzt nach sieben Jahren vielleicht wieder jemand treffen und sagen, mhm. Mensch, ey, du hast ja total verändert. Mhm. Also mhm. man selber merkt ja diesen Prozess nicht und Leute, die um einen rum sind, vielleicht auch nicht, aber vielleicht. Mhm. Aber das ist genau spannend, wenn man einen YouTube-Kanal hat, dann kann man sich nämlich seine alten Videos mal anschauen ja, und dann stimmt. mal gucken, ja. hat man sich verändert? Hast du das Gefühl, dass ja. du dich verändert hast? Ja, auf jeden Fall. Also sehr, sehr verändert. Also natürlich, wie ich mich präsentiere im Video sowieso und nicht nur Bildtechnisch, sondern auch wie ich wie ich vortrage, natürlich, ja. äh, klar auch wie ich aussehe, natürlich, ich bin sieben Jahre älter, hatte aber da schon keine Haare von so einer <lacht> <lacht> völlig nicht ganz so auf. Äh, Doch, daraus, also ich habe mich sehr verändert, auch, auch als Mensch, natürlich habe ich mich verändert als Mensch. Aber ich habe in den letzten vier Jahren, ich, ich habe geheiratet, ich habe ein Kind gekriegt, ich habe das Land gewechselt, und natürlich hat sich mein Leben auch sehr verändert und das prägt dann ja auch. Wie viel davon ist YouTube, wie viel davon ist mein Beruf, der sich so sehr geändert hat, wie viel ist meine Frau, das ist ja eine Summe von allem. Das stimmt. ja, ja. Definitiv. Nein. Wir haben da hinten was stehen. Und jetzt wird es vielleicht für euch Zuschauer auch mal interessant, denn diesen Rucksack, den haben wir schon mal gezeigt. Äh, in der Folge mit Stefan Hefele. Lauter ja. Stefans. <lacht> genau. Denn dieser Rucksack, jetzt haben wir, jetzt haben wir endlich den dritten im Bunde hier mit im Video, Ach, der diesen Rucksack mitentwickelt hat. Stefan, du bist da auch. Ja. Äh, ich bin der Auslöser. Mehr oder weniger. Genau. Du ja. bist schuld. Ich, genau. ich habe den Thomas äh, immer bequatscht, der Thomas Großespeed, der macht ja diese Hüfttaschen. Und ähm, da habe ich ihm gequatscht, dass er eine Outdoor-Vision macht damals. Und dann habe ich ihm immer gesagt, warum machen wir nicht auch irgendwo meinen Rucksack? Und ähm, er hat immer gesagt, nee, das macht er nicht. Und irgendwann hat er gesagt, ja, ich mache ja schon. <lacht> genau. Und dann haben wir halt das Projekt gestartet. Also es ist nicht mein Rucksack. Ich habe den nicht entwickelt oder sowas. Das bitte nicht falsch verstehen. Ich habe einfach Input gegeben und ich habe den Thomas motiviert, dass er einen Rucksack macht. Das ist ein speed Rucksack, den er zusammen mit VD gemacht hat. Ich war aber beim ersten Meeting mit VD dabei. Also ich habe das Ganze ins Rollen gebracht und mit ins Rollen gebracht. Habe mich dann aber nachher auch wieder ein bisschen rausgeklingt, weil es nicht, zwingen, es ist eben nicht der Stefan-Rucksack. Also ich hätte jetzt ein paar Sachen anders gemacht einfach, was in der Natur der Sache liegt. Klar, klar. Ist der zu groß, ist er zu klein, ist er, ist er, hat er die falsche Farbe? Es hat ja auch jeder ein bisschen andere Anforderungen genau. ja. an so Ding. Genau. Ja genau. Ja, genau. Ja, genau. ja, genau. Das Schöne an dem Ding hier ist, die Folge hier erscheint ja an Nikolaus. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, diesen Rucksack zu gewinnen. Ich würde sagen, ihr kommentiert einfach mit foto 44 unter das Video. Das ist doch eine, eine schöne Idee. Und genau. unter allen Einsendungen wird das dann quasi eine Woche später verlost. Ja, genau. Wir haben natürlich auch euch wieder mit ins Boot geholt und haben euch gefragt, ob ihr Bilder einschicken wollt, die wir äh, uns zusammen anschauen wollen. Und es gibt natürlich auch noch ein paar Zuschauerfragen. Ihr habt diesmal sehr, sehr viele Bilder eingeschickt. Ähm, leider können wir nicht alle mit reinnehmen. Deswegen, wenn ihr nicht mit dabei seid, nicht traurig sein, schickt einfach beim nächsten Mal ein Neuer mit ein oder wir gucken uns beim nächsten Mal noch weitere von euch an. Ich habe jetzt mal sechs rausgesucht und Stefan, ich würde dir das iPad einfach Sollte mal in die Hand geben nehmen, ja. und das gucken. Oh, ja, man alles, alles desinfiziert. Es sieht nur so dreckig aus. Kann ich das <lacht> drehen? Ja. Ja, sehr schön. Ähm, du blendest die Fotos ein, also ich muss nicht die ja, genau. da sehen. Ja. Ne? Okay. Äh, sehr schön. Also führende Linie, total schön genommen. Persönlich wäre aber das hat er wahrscheinlich, das ist immer ganz schwierig. Ich sehe jetzt das Foto und ich weiß nicht, rechts ist ein Abgrund oder nicht. Warum bist du nicht nach rechts gegangen? Weil da ein Abgrund ist. <lacht> keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Äh, weil die führende Linie geht jetzt genau gerade rein. Äh, persönlich mag ich das lieber, wenn die ein bisschen schräg ist, ganz bisschen schräg zumindest. Wenn er weiter rechts oder links gestanden hätte, wäre das passiert. Aber äh, Und ich habe keine Ahnung, wie groß der Baum ist weil ich keinen Bezugspunkt habe, wenn da eine Bank wäre oder sowas, ist halt nicht, kann man ja nicht ändern, Da wüsste ich, oh, das ist ein großer, mächtiger Baum, vielleicht ist es auch nur ein Bäumchen, das kann ich eigentlich nicht beurteilen, so richtig Man kann so ein bisschen über den Trampelpfad, kriegt man vielleicht ein bisschen die Größe. Ein bisschen Pläne, und so, ne? die Blätter sind ja. irgendwie relativ klein, also schon ein mittelgroßer Baum wahrscheinlich, genau. Aber es ist ja auch nicht schlimm oder was es ist nur das, was mir sofort, wo ich sofort dran denke, kann ich das darstellen und wenn es nicht geht, dann geht das halt nicht. Aber ganz, ganz tolle Stimmung, weil die Linie mich zu diesem Baum führt und man sich sagt, ja, schöner Baum, schöne Wolken auch. Keine Wolken, ein langweiliges Foto, ne? Also, die braucht es da tatsächlich, ja. äh, finde ich. Auch Belichtung schön, auch, auch die Nachbearbeitung dezent, äh, so dass, also, so, so ähnlich wird das ausgesehen haben. Ja, man sieht im Hintergrund erst auf dem dritten Bild, im dritten Blick, diese Felsformation. Sind das die, ist das im Harz? Mhm. Ist das die Teufelsmauer? So Könnte Harz sein. Ne? Könnte, ja. die Teufelsmauer sein. Sieht so ein aus. Nee, ich gu ich gucke, nachher, ich habe leider die E-Mails nicht da, da hat, mhm. er hat ein bisschen was dazu geschrieben, dann ja. äh, können wir das nochmal. Ähm, auch da ja. würde ich mich jetzt sofort fragen, sind die wichtig? Warum gehen die da so unter? Weil man sieht sie ja, ich habe sie erst wirklich nicht gesehen, äh, kann man das nicht hinkriegen, dass man die mehr darstellt oder sie weglässt, weil so ist es ein bisschen so, sind die aus Versehen da oder Absicht? Das weiß ich nicht. Auch beim fünften Blick weiß ich es immer noch nicht. Und äh, der erste Blick war also oh, geiles Bild und der zweite ist jetzt so ein bisschen, ich als Fotograf, ich als, als Kritiker sage so ein bisschen so, was ist mit diesen Felsen? Wichtig oder nicht? Und jetzt will ich wissen, wo ich bin. Vorher wollte ich jetzt gar nicht wissen. Dann haben wir ja, gesagt, ja. schöner Baum, jetzt will ich wissen, wo ist das? Ja, ja. ja aber toll, vor allem toll Nachbararbeit mag ich das so das Ja, so. sehr, ja. sehr schöne Stimmung. Auch die Wolken, wie sie reinkommen, ja. hast du nochmal eine Führungslinie, na, ja. echt cool. Also, schön, wirklich schön gesehen. Wahrscheinlich so spazieren gegangen. und oh, Jetzt stopp, aber. jetzt aber. Ja. Mein Magic Moment. Richtig cool, ja. Ja, ja. Also, das ja genau. Zweifel ja. einfach mal ja. weiter. Ja. Weiter. Genau. weiter, genau. Ah, natürlich auch dankbar, ne? Oh ja. Äh, sehr dankbar, ja. Also Sonnenaufgang oder Untergang, das wissen wir wahrscheinlich morgens. Ne? Sieht noch sieht morgens aus irgendwie. Mhm. Sie, sieht man das irgendwie? Wenn kein Nebel da ist, weiß man es nicht. Schwierig, ne? ja. Aber ja, so diese diese Abende oder Morgende, die man sich halt wünscht. Ne? Wechselhafte Mischung aus Sonnenwolken und, und es klappt, dass die Sonne tatsächlich durchkommt. Nicht so wie heute. <lacht> <lacht> <lacht> äh, Mit halb Spiel, dadurch hast du Farben drin, Spiel von, von Licht und Schatten. Auch dezent nachbearbeitet. Also nicht irgendwie, man könnte jetzt hier, ne? könnte er jetzt irgendwie Sättigung mal verdoppeln, richtig reinklatschen. Rein Dann wäre natürlich der Himmel bläulicher und, und das Gelbe gelber, aber es wäre halt auch irgendwie nicht nichts, was mir gefallen würde. Also einfach ein schönes Bild. Auch, dass wir hier vorne Laub haben. Wir haben vorhin hier drüber gesprochen, dass die Äste so reinragen. Ich habe gesagt, das sieht doof aus. Hier nicht. Die sind halt da, das stört überhaupt gar nicht. Das trägt dazu bei Sie sogar. sind halt auch nicht so ein störender Faktor. Ich meine, Bild sagen, ist es ja. halt Genau, so wenn jetzt hier so ein Astrauen reichen ja. würde, dann würde ich sagen, den mache ich weg. Vielleicht war der einer, vielleicht hat dann weggemacht. Ähm, aber die überhaupt gar nicht. Also das, das stört mich gar nicht. Ein mhm. schönes Bild. Ja. Schön einfach ein schönes Bild, so. Das könnte man sich ins Wohnzimmer hängen und sagen, Oh, schön. Was ich mir wünschen würde, wäre vielleicht tatsächlich noch ein bisschen eine klarere Linie ins mhm. Bild. Ich mhm. finde es gerade dadurch, dass hier dieser Hügel ist und das hier so sehr breit wird, finde ich, ist der, der ganze Mittelgrund ist so ein bisschen aber es ist halt der Aussichtspunkt ne also mhm. ich würde mir vielleicht noch eine bisschen bessere Blickführung wünschen mhm. ja aber also das ist so also ich könnte dem, dem Bild könnte ich keinen Titel geben außer Sonnenaufgang am mhm. Stausee ja. ähm, weil weil es keine klare das ist tatsächlich so ja. aber aber die Stimmung reißt das raus wirklich. absolut mhm. absolut Jetzt reden wir über Farbstich, ne? Ja, oh, oh. <lacht> Könnte aber auch das iPad sein, ne? Nee, das nee. Ist, das, ist nein, das, nein, iPad, okay. das weiß ich, das war auch schon in der E-Mail so. Dann, okay. hätte, dann hätten alle Apple-Produkte einen Farbstich. Also ganz toller Wasserfall, auch, auch schön gesehen persönlich. Es ist relativ lange belichtet. Mein persönlicher Tipp ist immer bei Wasserfällen so eine halbe Sekunde. Sieht in der Regel besser aus als das. ist zu lange und es ist auch überbelichtet im Wasser. Das ist immer ganz schwierig. Weil das Wasser sehr viel heller ist als diese Felsen und wenn man da nicht eine Belichtungsreihe machen möchte, muss man halt sehr einen Regler ziehen, um das ein bisschen zu retten, ähm, weil das einfach ausbelichtet ist und auch eine große Fläche ist. Wenn so wenn so das hier oben zum Beispiel, wenn so kleine kleine Flecken ausbelichtet sind im Wasser, das ist okay, das macht gar nichts. Aber wenn große Flächen sind, dann stört ich das. Ja. Die Felsen hat er sehr schön nachbearbeitet, sehr schön rausgerissen. Also also schönes Bild. Wasserfall zu lange, zu hell und falsche Farbe. Also der war niemals so türkisig. Und er hat das irgendwie global gemacht, weil der Felsen hier ja auch türkisig wirkt. Ja, wahrscheinlich die Weißtöne ausgewählt und da irgendwie reingezogen. Ja, das ist eine ne? oder, ja. wahrscheinlich. Und das ist total schade, weil es wäre wär ein super schönes Bild, also richtig schön, würde mir total gut gefallen, wenn er diesen Farbstich da ja. dann rausmachen würde. Auch die Linien, wie sie laufen, perfekt. Ja? Also, ne? also schön, schön gesehen. Bearbeitet und Vordergrund Grund, ja. und Vordergrund, nicht nur irgendwie ein Blatt hingelegt und gesagt, jetzt ist ein Vordergrund, sondern die Felsen halt geschickt genutzt, um, um das zu machen. Also also also geguckt und nicht irgendwie ein Standardprogramm abgezogen. Ja. Also also ein guter Fotograf. Der im Lightroom ein bisschen außer Kontrolle geraten ist. <lacht> Out of control. <lacht> Aber äh, vielleicht mag das auch jemand. Also es ist nicht böse gemeint. Ne? Aber hier auch zum Beispiel, die Felsen sind ja nicht türkisch. Also kann man ja, ja. Das ist, das ist, da ist auch der komische kommen. Filter. Das ist schade. schade. Ja. Aber lässt sich ja noch fixen. Das, genau, das kann man auch, <lacht> Wenn du die Originaldatei noch hast, kannst du das ja noch korrigieren. <lacht> also muss man ja auch nicht. Ja, das ist natürlich auch sehr schön. Das ist doch das Ding neben dem, neben dem Dings, Wie heißt das? Äh, Neuschwanstein, oder? Ist das ja, ja, glaube, ja, oder? ja. Ach, das ist ja, die, ja. diese Kapelle. Ich Glaube, das ist ah, die. In den, ja. okay. Also Neuschwanstein ist dann glaube ich da rechts. Ich war noch nicht da, aber das Bild habe ich schon öfter gesehen. Fast ein bisschen wie San Maddalena. Hat so ja. so ein bisschen mhm, ähnlich, stimmt, ne? ne? Ja. Genau. Also ja, super schön. Also, tolle Stimmung natürlich mit den alten hinten schon ein bisschen angeleuchtet. Noch ein bisschen, kein richtiger Nebel, aber Dunst zumindest auf den Wiesen. Hier die alten Bauerngeräte, die, die tragen dazu bei, finde ich. Die geben dem Ganzen noch so ein bisschen. Mhm. Also so eine Stimmung, ne? so eine Stimmung ein so ein Eindruck, ne? Tolles Bild. Also, ja. könnte man kaum besser also Das machen. Einzige, was mich hier mhm. so ein bisschen stört, ist, dass der Baum so fast mit der, mit der Bergkette so ein bisschen abschließt. Aber das ist jetzt halt auch wieder so, ja, mhm. kann man schön finden. Äh, mhm. oder, oder, das ist halt subjektiv. Ja. Das so, ist für mich persönlich dem mhm. Umstand geschuldet, dass du nicht höher genau. von dort kommst. Ne? Ja. Also ich vermute, das genau. ist es fast gar nicht anders möglich. Genau, das ist wahrscheinlich Klar, es wäre jetzt gut, wenn man natürlich irgendwie eine Leiter dabei hätte und irgendwie zehn Meter hoch käme. <lacht> würde man würde, würde, würde tatsächlich gut tun, das ist so, das kann man nicht, ja. aber dann wird der Kirchturm auch natürlich auch mehr vor den Bergen. Mhm. Ja. Und tiefer kann er wahrscheinlich nicht gehen, weil er ist jetzt relativ tief, also wahrscheinlich aber ein niedriges Stativ oder so, weil wenn ich gucke, Perspektive ist wahrscheinlich einen Meter hoch oder so, also nicht, ja, nicht so hoch, wie ich gehen würde. Und was natürlich fehlt, sind Wolken im Himmel, das ist halt so, konnte da nichts führen. Das wird dem natürlich nochmal, mal ne? Pep geben. Aber, aber außerdem. Dadurch es natürlich gemacht. sehr ruhig, ne? Ja. Also, ja. finde ich eigentlich schön. Das muss ja mhm. nicht immer die bombast stimmung nee, sein, ne? ja. Also, also wirklich spontan sofort gesagt, tolles Bild. Und je länger ich drüber nachdenke, desto mehr sage ich, tolles Bild. Es ist auch technisch schön ja. gemacht, finde ich. Alle Linien also, schön gerade und so. Ist ja nicht immer einfach leicht mit Architektur noch drin. Nee. Ja. cool. Also, also einfach schlicht und simpel und, und gut. Also auf gute Weise. Schlicht und simpel. Dann einfach ein schönes Bild. Muni, der Bauernhof wahrscheinlich, so also ein Bergbauernhof oder so, oder ein Gasthaus. Ähm, so typisches Schwarzwald-Zehntenbild oder so. Ne? bin ich jetzt persönlich nicht so ein riesen Fan von, dass das Dreiviertel Viertel vom Bild oder zwei Drittel vom Bild einfach weiße Fläche sind, ohne jegliche Struktur äh, zuschneiden. Man kann das halbe Bild wegschneiden und man verliert nicht eine Information. Aber ist von, also zumindest von hier sieht es so aus, als würde da oben noch eine Bergkette durchkommen. ne? Oder? Was nee, ist das? Ist das ein Farbabriss? Ja, das ist vielleicht eher das Shape. Ah, okay. Ja, vielleicht, aber wir wissen es nicht, wir kennen es ja, nicht. Von, ja, das ist, von meiner Seite. Also sieht tatsächlich hier, ne? Ja, genau, ja, da ist ja, so ja. eine Linie, ja, sieht ja, aus wie ja, ja. so ein ganz Berg. bisschen. Ja. Ja. Maybe, ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich das jetzt abdecke hier und sage, dann, dann hat, ist es ein stimmungsvolles Bild mit Nebel, das sehe ich immer noch. Und, und ich verliere nichts, dass ich das wegschneide. Und wenn, ich, ja. wenn ich so viel Fläche wegschneiden kann, ohne dass die Stimmung sich ändert, dann. Und hier vorne du genauso, er wollte ein bisschen Störer rein haben. Also ja. die Blätter vorne die sind aber so dunkel, dass es eher fast nach Unfall aussieht. Ähm die Bäume also auch so komplett abgesoffen. Ja. Also du bist ja. nicht so ein großer Freund von, äh, ich, ich kenne eigentlich nur den Englischen, mhm. Neg negative Space. Mhm. So diese doch, White ne, Space ja, oder wie auch immer doch, man das nennen möchte. Doch, aber, aber sehr sparsam und nur da, wo es ja. wirklich Sinn macht. So ja. eine Felssäule in nee, Island, Wick, am ja. Strand da, diese eine Felssäule, ja, ja, negative genau. Space, ja. ja. ja. So viel du willst. Ja. Äh, aber hier ist, nicht, hier ist kein spannendes Hauptmotiv, das das braucht. Es mhm. ist halt ein normales Haus, ein, ein paar Tannen <lacht> und eine sehr dunkle Wiese und ganz viel weiße Fläche. Also auch einfach den Kontrast ein bisschen weniger vielleicht reinnehmen dann Ja. ja man kann es sich vielleicht eher… So ein Motiv funktioniert vielleicht tatsächlich besser, wenn das Haus irgendwie freistehender weiter von mhm. unten in so einer komplett leeren Weite. Ja, das, das wäre was anderes. Das wär ne? was ja. genau. Vielleicht ja. ist es das, wo er hin wollte, mhm. aber vielleicht… Mhm. man weiß es ja nicht. Ne? Ja, ja. sehe ich. Das, ja, genau dichter rangehen und dicht daran gehen und da oben auf die Wiese stellen, das ist das Haus mehr von einem Himmel ja. Mhm, ja. Oder einfach das als quer nehmen und diese diese massive weiße Fläche daraus nehmen. Genau, ja. Also ich persönlich. Aber das ist, das ist auch eine Frage des künstlerischen Geschmacks natürlich. Ah, cool. Letztes Bild. Lüneburger Heide. Hui. Das könnte jetzt ja direkt bei uns vor der, der Berg oder sowas sein. Äh, ja, natürlich sehr schön. Das sind so die Momente, warum man in die Lüneburger Heide fährt. Warum ich bei uns wohne, warum ich sage, bei uns ist es schön, weil zwei Wochen im Jahr sieht das so aus. <lacht> Geile Stimmung. <lacht> ja. Richtig geil. äh, die, die, die Heide ist am Blühen, wir haben die Birken da, wir haben eine schöne Stimmung drin, ein bisschen, bisschen Gelbstich drin in, in, in der Nachbearbeitung. Äh, aber das passiert natürlich schnell. Ähm, Tolle Stimmung. Er Stimmung. hat keine richtig führende Linien. Das ist ein bisschen so, man sieht weite Fläche, aber es hat keine Linie, die mich irgendwo hinführt. Es hat kein Hauptmotiv. Es sei denn, ich sage, dieser Baum ist Hauptmotiv. Dann hätte ich es ein mhm. bisschen anders gemacht. Dann wäre ich vielleicht ein bisschen tiefer gegangen. Aber wenn er tiefer geht, verliert er ein bisschen von der Heide vielleicht eventuell. Mhm. Und es geht ja auch um die Heide. Deswegen, also schön gesehen, die Morgen, die, die man haben möchte da. Also, also sehr sehr schönes Bild. Da habe ich auch noch mal vor, zu dir dann irgendwann mal in die Region zu kommen. Ja, im August. Mhm. nächstes Jahr im August. Ja, Ende August. Ja, Wenn es halt schon ein bisschen kühler wird, dass man Nebel hat. Weil das Problem ja. ist, dann immer groß, hat man meistens kein Nebel natürlich, weil es einfach warm ist. Ne? Ja. Ja. ja, vielen, vielen lieben Dank für eure ganzen tollen Einsendungen. Die Bilder waren diesmal echt auf sehr, sehr hohem Niveau. Tolle Bilder, Finde ja. Ich richtig, Finde ich. richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, und ihr habt uns natürlich auch Zuschauerfragen geschickt. Und die würden wir jetzt einfach gleich mal mit reinnehmen. Ähm, ich weiß meine sogar auswendig, ich muss nicht nachgucken. <lacht> Maxel hat gefragt, ähm, ob du tatsächlich neben dem ganzen YouTube-Buch und diesem ganzen Kram, ob du da noch andere Jobs machst, also Auftragsfotografie mhm. im klassischen Sinne? Mhm. Äh, nein, mache ich gar nicht mehr. Okay. Also gar nicht mehr im Sinne von zwei im Jahr oder sowas. Äh, also Aufträge eigentlich oder eigentlich gar nicht. Dieses Jahr habe ich glaube ich noch gar keinen gemacht. Ich mache Kooperationen mit, mit, mit, mit Herstellern von verschiedensten Produkten. Das sind dann auch eher Videoproduktionen normalerweise. Äh, aber bezahlte Fotos, äh, klar, also dieses Jahr, seitdem also es die GmbH gibt, wüsste ich nicht. Nein, und letztes Jahr vielleicht ein oder zwei oder so. Aber du hast wahrscheinlich in deiner Anfangszeit genau, schon ein bisschen genau. was gemacht. Ne? Da, da hab ich okay. gemacht ja, habe ja. ich gemacht. Auch Hochzeiten und sowas? Ich habe ein paar Hochzeiten gemacht, aber überwiegend dann auch für Bekannte und irgendwie ein, zwei so mal, aber für Bekannte von Bekannten halt auch so. ne Okay, ja. Äh, nie richtig. Äh, ist nicht so mein Ding, weil ich dafür auch zu introvertiert bin. Also als Hochzeitsfotografen muss man halt mit den Leuten sehr viel interagieren. präsent sein und, präsent und, so, sein und ja. so weiter. Das mache ich. Da muss ich mich sehr zu zwingen. Mhm. mache ich nicht gerne. Äh, ne, vor allem Headshots, also Mitarbeiterfotos für Filme, solche Sachen. Okay, ja, klassisch. Ganz klassisch, oh, langweilig, okay. genau. Mhm. Ja gut, aber da kommt das Geld her. Ja klar. Und es ist tatsächlich überraschend schwierig zu sagen, du machst gute Mitarbeiterfotos von Leuten, die keinen Bock haben. Das Weil ist die, wahnsinnig ja, schwer. Die, die, die müssen die sind hinverdonnert, die, die fühlen sich mal nicht wohl vor der Kamera und die haben keinen Bock. Und, äh, das schwierig. macht den Job aber auch manchmal, so, ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht, mhm. Mittlerweile bin ich ein bisschen weg davon, aber es ist so, man hat da oft dann irgendwann gar keinen Bock mehr, weil du von jedem hörst, äh, vor der Kamera sehe ich doof aus, ja. äh, so und so ja. und das gefällt und mir nicht. Und das das ganze gefällt mir dieselben ich mache dann den ganzen Tag denselben Witze, weil jeder mit dem ja, genau, Spruch reinkommt ja. ich antworte ganz ganz mit demselben selben Spruch. Und Schema <lacht> F so, ja. ja. Willst du den Spruch verraten? Das würde mich mal interessieren. Naja, die, die kommen ja immer rein, auch vor der Kamera sehe ich so schlimm aus. Ich sagte da immer, das habe ich heute schon mal gehört. <lacht> ja. <Oder> ja stimmt <lacht> Nein, ja, stimmt nicht, sondern das habe ich heute schon mal gehört und, und dann, dann lachen sie schon mal, ja. äh, weil die wissen ja nicht, dass ich das schon mal gesagt habe. Ja. <lacht> und dann ist ein bisschen das Eis schon, schon ja. halb, halb gebrochen. Ja, klar. Ja. ja, cool. Ich habe auch eine Zuschauerfrage und zwar, ähm, erinnerst du dich an einen bestimmten Moment in der Landschaftsfotografie, an den du dich sehr gerne zurückerinnerst? Gibt es so einen Special Moment, wo du sagst, auch da, das war schon echt... Echt ein cooles Erlebnis? Äh, ungefähr 10.000, ja natürlich, <lacht> äh, also natürlich super viele. Äh, das ist ja das Besondere an meinem Job, dass es, äh, ich an ganz vielen, ganz magischen Orten bin. Also ja, mhm. Also soll ich, soll ich jetzt einen sagen? Ja, ich, voll, ich, glaube, voll, die Frage, voll, jetzt, ich glaube, die Frage zielt <lacht> darauf ab, ob du einen bestimmten einen hast, wo du immer den du so rauspicken würdest. Also machst. muss ich ja gar nicht in die Vergangenheit gucken, vor, vor, war das. vor drei Wochen waren wir ja auch hier in Bayern schon. Da waren wir morgens zum Sonnenaufgang fotografieren auf einem Berggipfel mit, mit Seen unter uns. Wir sind gestartet bei Klaren Himmel, wir sind hochgelaufen, es war ein dichter Nebel. Und wir saßen, ja, jetzt können wir wieder nach Hause gehen. Und es hat aufgerissen. Total Magic Moment. Es war jetzt sehr cool, weil es hat aufgerissen vor der Kamera. Ja. Äh, quasi, ich drehe mich um und oh, es reißt auf und man sieht, dass ich mich freue. Und ich habe mich tatsächlich so gefreut, mhm. das war eigentlich ein Schauspieler. Stimmt, das Video habe ich auch gesehen, das gibt es ja auf der äh, youtube -Kamera. Total, total ja. Magic, das sind die schönsten Momente, wenn du dich, dich zwei Stunden hochgequält hast. Ähm, und dann äh, klappt es halt auch. Mhm. Gerade wenn das so in der Waage hängt halt. Ne? Ja, ja. Und davon gibt es natürlich ganz, ganz viele. Ne? Mhm. In der Regel je anstrengender und je unsicherer, desto schöner die Erinnerung. Ja. Eine Frage wurde noch gestellt: Was ist dein größtes Laster? Wie jetzt zum Beispiel trinkst du gerne Wein? Isst du viel Chips oder Schokolade? Äh, gibt es da irgendwas? Ähm Nö, also ich bin, bin ich bin halt wirklich ein super disziplinierter Mensch, das nicht heißt, dass ich mir nicht auch mal eine Pizza gönne oder sowas, ähm, aber sehr selten und nie als Laster würde ich das eigentlich nicht bezeichnen, mein, mein Ding ist halt wirklich, dass ich so ein Workaholic bin, das ist so mein, mein Laster, ganz ehrlich. Mhm. Äh, Gibt es da, da eigentlich... Manchmal Diskussion mit deiner Frau, auch wenn ja. sie dich natürlich viel unterstützt, aber kann ja trotzdem mal sein, dass ja. sie sagt, mach doch mal ein bisschen weniger. Und äh. Ja, ist tatsächlich so. Also als ich sie kennengelernt habe, da haben wir natürlich noch nicht zusammen gewohnt. Und da war es halt so, wenn ich zu ihr gefahren bin oder wenn sie zu mir gekommen ist, habe ich das Handy ausgemacht und dann war halt Partner-Time. Da war ich für sie da. Und das ist jetzt, wo wir zusammen wohnen, hat das gewechselt. Und sobald wir zusammen gewohnt haben, war es war nie mehr, wir haben uns verabredet und haben ein Date, sondern... Wir sind halt um und, und sie ist halt da und trotzdem gucke ich nebenbei ständig aufs Handy. Das ist tatsächlich ein großes Problem, das im Griff zu kriegen. Und auch jetzt, wenn ich wenn ich Vater-Tochter-Zeit habe, nicht ständig aufs Handy zu gucken, wenn sie irgendwas macht und ich gerade irgendwie Langeweile habe. Das ist schon natürlich ein Thema immer. Ja. Ich versuch versuche, halt mir feste Zeiten zu machen und jetzt bewusst zu sagen, jetzt ist mal der Laptop aus. Und das klappt meistens, aber nicht immer. Du bist ja jetzt nun... Kann man sagen, sehr, sehr erfolgreich auf YouTube äh, in, in der Fotografiebranche in Deutschland. Äh, was jetzt gut, man, man guckt so viel auf Zahlen eigentlich? Das ist jetzt mal so eine Frage zwischendurch. Nee, nee überhaupt nicht. Nee, also ist es, dir, ist es dir egal, sag ich mal, wie viele Leute dir folgen. Hauptsache, du kannst ein paar Leute glücklich machen. Also, ich habe diese, diese Antwort mhm. schon öfter mal gehört, dass es Leuten tatsächlich eigentlich gar nicht um die Zahlen, geht, wie viele Leute mhm. Ihnen folgen, sondern es macht Sie schon glücklich, wenn Sie zwei, drei Leute ja. irgendwie weitergeholfen ja, ja. haben. Also ähm, als ich angefangen habe, haben mir eins, einer und meine Mama gefolgt, dann meine Mama und meine Ex-Freundin und es wurde dann immer mehr, äh, aber ich kann nicht sagen, dass mir das jetzt mehr gibt, dass mir jetzt 150.000 Leute folgen, statt fünf oder zehn oder 100. Äh, überhaupt gar nicht. Zumal die ersten halt auch die nettesten waren natürlich, klar. Also, also oder nur nette waren, jetzt ja, ist es gemischt. Ich muss natürlich davon leben und mehr Follower heißt, ich habe höhere Einnahmen mittelfristig, das ist so. Aber ich poste auf Instagram auch öfter Sachen, wo ich weiß, die kriegen nicht viele Likes, weil mir das wichtig ist, dass ich auch poste, was ich möchte mhm. und auch bei Videos weiß ich natürlich, dass nicht jedes, Das würde ich nur Reviews machen, Das würde ich nur Sony Reviews machen, weil die am meisten Aufrufe kriegen natürlich. Ich, ja? okay. Also entweder schimpfen über Sony und dann Review machen quasi, das sind die, die am meisten, Reviews, am meisten Aufrufe kriegen. Okay. Ähm, aber nein, das mache ich nicht. Ich mache bewusst auch Videos, wo ich weiß, die bringen nicht viele Aufrufe. Also die ganzen Tutorials, die bringen viel weniger Aufrufe. Das ah, ist okay. So. Mhm. Gut, dann werde ich in Zukunft nur noch Sony-Reviews auf diesen Kanal bringen. Ja. <lacht> nein, ich wollte nämlich eigentlich auf die Frage äh, hinkommen. Ähm, gibt es was für dich, ähm, was du jemandem raten würdest, mhm. der jetzt mit YouTube anfangen möchte, wo du sagst, das bringt eigentlich äh, am meisten? Oder bereust du irgendwelche Fehler, die du am Anfang gemacht hast ja. und wo du zu jedem sagen würdest, ja. mach das bloß ja. nicht. Ähm, ja, das ist auch alles nicht neu. Das habe ich alles schon in irgendwelchen Videos natürlich schon mal gesagt. Deswegen mhm. kann ich es hier auch nochmal zusammenfassen. Also, ähm, das Wichtige ist sicherlich, sei du selbst. Äh, sei du selbst. Verstell dich nicht. Weil das fliegt immer auf und du wirst ja irgendwann auch nicht zufrieden sein mit deinem eigenen, mit deiner eigenen Arbeit. Wenn du sagst, du willst das langfristig machen und das soll... Dein Lebensinhalt werden, weil nur dann wirst du erfolgreich werden, wenn es dein Lebensinhalt ist. Dann musst, es, musst du du selbst sein es muss was sein, wo du richtig Bock drauf hast. Versuch auch nicht, was zu finden, was wahrscheinlich erfolgreich ist. Starte jetzt einen Angelkanal, obwohl du gar nicht angelst, weil du denkst, Angeln ist der neue Trend. Äh, wird wahrscheinlich nichts, äh, weil weil du nicht mit dem Herzen dahinter bist. Und die Leute merken das ja, die sind ja nicht doof. Das ist mal das eine. Was ich am Anfang viel falsch gemacht habe, ist, ähm, ich habe gesagt, ich bin Fotograf und ich mache Videos. Nein, ich bin, bin YouTuber, ich mache Videos und die Videos müssen gut sein, weil jetzt noch viel mehr als früher natürlich, weil es viel Konkurrenz gibt, die gut ist, selbst wenn die als Fotograf besser oder schlechter ist, spielt gar keine Rolle, wenn die besser filmen, interessanter filmen, wenn die interessanter schneiden, wenn die äh, spannendere, lustigere Videos machen, weil die, die erfolgreichsten YouTuber, die sind in der Regel nicht gute Filmer, aber die sind unterhaltsam auf irgendeine Weise. Die bieten da irgendwas, was, was halt viele Leute sehen wollen. In der Regel sind die schräg und verrückt, aber auch nicht alle. Es gibt auch welche, die sehr seriös und ruhig sind, die dann aber durch irgendwelche anderen Qualitäten überzeugen. Also finde deine Nische, wo du denkst, dass du dein Ding gefunden hast, was auch immer das ist, dein Hobby oder was. Und nimm das Ganze als ernstes Business im Sinne von lerne vernünftig zu filmen, kauf dir eine vernünftige Kamera, kauf dir vernünftigen Ton, lerne vernünftig vortragen, etc. Das Ganze. Nimm das Ganze ernst, als Ganzes. Und nicht nur, du bist Angler und erzählst über das Angeln, und egal wie das aussieht. Da würdest du unheimlich viel Potenzial verschwenden. Und irgendwann kommt jemand anders, der auch angelt, nicht so gut wie du, der aber besser filmt und der zieht, zieht dich dann total ab. Würdest du, also, oder anders gefragt, mhm. ähm, wo kommt die Kreativität her, immer wieder neue Videothemen zu finden? Mhm. Gut, das ist ja nicht wirklich kreativ, weil die meisten Themen sind ja nicht kreativ. Sony bringt eine neue Kamera raus, ich mache ein Review dazu. Ich gehe mal wieder Sonderaufgang fotografieren, ich mache ein Video zu Sonnenaufgang fotografieren. Also da ist gar nicht so viel Kreativität dabei, wie viele sagen. Ich bin nicht kreativ, ich bin ein Informatiker, ich bin echt ein Informatiker. Das heißt, du sagst auch selber, wenn du jetzt mehrmals einen Sonnenaufgang fotografieren gehst, wiederholt sich dann quasi das Thema und du erzählst dann dasselbe und ja. du bist nur an einem anderen Ort ja. und willst einfach nur die Zuschauer mitnehmen und zeigen, hey, ich genau. bin hier und dort. Deswegen mache ich nicht andauernd Sonnenaufgang Tutorials, sondern dann, dann wäre das ein Mitnehmen Video, wie ja. wir das nennen und ich stelle den Ort vor und die Situation und die Stimmung und so weiter und nicht nur und gebe vielleicht auch einen Tipp dabei. Mhm. Aber das Video heißt denn nicht meine sieben Tipps für Sonnenaufgang und, ja. und drei Wochen später meine fünf Tipps für Sonnenaufgang und dann drei Wochen später meine fünf Tipps für Sonnenuntergang. Ja, ja. Das genau. wäre dann schnell langweilig. Also falls ihr mal selber einen YouTube-Kanal starten wollt, jetzt habt ihr die Tipps gehört, die wichtigsten. Du hast fleißig mitgeschrieben, ne? Ich habe fleißig <lacht> mitgeschrieben. Ich brauche das alles. Ja. Ich brauche die Tipps. Genau. da muss ja jeder sein, sein eigenes Ding. Ja. Guckt dir zehn erfolgreichsten YouTuber an. Die sind zehn völlig verschiedene Leute. Oh, auf jeden klar. Fall. Ja, also in klar. verschiedenen Branchen. Aber die sind alle driven. Die sind alle total getrieben. Ja. Und das ist das, das Entscheidende. Ja, ich glaube auch so ein bisschen die Kontinuität ist das Wichtigste. Ja. Ne? Dass ja. du halt auch wirklich wöchentlich ein, zwei Videos mindestens halt rausbringst. Mhm. Und, ähm, dass die Leute halt auch immer wieder was Neues von dir sehen. Weil, wenn mal einen Monat nichts von dir kommt, dann vergessen die sich halt auch schnell. Ja. Ne? Dann, ja, dann ist, dann ist wirklich, äh, dann, wenn du von der Bildfläche, Bildfläche verschwunden bist, dann. Mhm. dann vom dann Algorithmus sich keine kannst mehr. du schweigen, ne? Ja. Ja. ja. Hast du feste Upload-Tage? Außer die Visa -News, News ist, klar, ist halt oder? fix, genau. Ähm, ja, ich versuche freitags und sonntags, dann ist die Woche so ein bisschen gleichmäßig verteilt. Äh, in der Regel halt eben dann Dienstag, Freitag, Sonntag, ja. mhm. Jetzt nochmal zum, zum Abschluss, wir kommen langsam zum Ende. Und am Ende stelle ich immer ganz gerne so ein bisschen Zukunftsfragen. Ähm, über deine persönliche Zukunft sprechen wir gleich noch. Ich würde ganz an, am Anfang äh, noch mal fragen, wie, wie siehst du die Fotografie in Zukunft? Mhm. Weil wir haben vorhin auch schon, als die Kameras noch aus waren, so ein bisschen darüber gesprochen. Jetzt kommt in der Bildbearbeitung immer mehr AI dazu. Ist das gut, ist das schlecht? Ähm, auch die Fotografie, vielleicht auch selber die Kameras entwickeln sich immer weiter. Mhm. Was denkst du, wie wird Fotografie in zehn Jahren aussehen? Ich glaube, die wird eher so ein bisschen retro werden. Also es wird natürlich, die künstliche Intelligenz wird immer mehr ein Thema sein. Es wird immer einfacher, ein Foto zu sein. Es wird aber immer weniger Spaß machen, ähm, weil ähm, wenn ich einfach irgendwo hingehe und sage, oh, mh, alles doof hier, ich mache mal irgendwie den Magic Button und plötzlich habe ich ein tolles Foto, dann habe ich ja keine Befriedigung. So wie ich vorhin schon sagte, die schönsten Änderungen, die schönsten Momente sind die, wo ich drum kämpfen musste. Ja. Und nicht die Sachen, die ich geschenkt bekommen habe. Wenn ich jetzt, wir fahren jetzt runter, ich gewinne im Lotto eine Million, dann sage ich, ja klar freue ich mich. Aber wenn ich über mein Geschäft eine Million mache, freue ich mich viel mehr über die gleiche Million. das ist die gleiche Million. Und obwohl es, viel, weil es viel schwieriger war, mhm. freue ich mich da mehr drüber. Und das ist bei Fotos genauso, deswegen denke ich, dass die meisten Leute, es wird sich einfach ein bisschen spalten, Leute, die halt irgendwie, Hauptsache ich habe ein tolles Foto und Hauptsache ich kriege Likes. Und die Leute, die eher wieder vielleicht nicht Analog filmen, aber klassisch bleiben und, und Sachen halt eben wirklich filmen wollen. Mhm. So wie es halt Leute gibt, die irgendwie in den Park fahren und Tiere schießen, die ihnen jemand da hinstellt und Leute gibt, die halt richtig jagen oder, oder angeln in den Teich, wo Karpfen ausgesetzt werden und dann angeln, wo sie halt wild sind und so weiter. Es wird beides das, geben. Das heißt, du glaubst, dass quasi durch diesen Fake-Hype, nenne ich es mhm. jetzt mal so, dass dadurch wieder irgendwann ein Hype kommt für mehr Authentizität ja, ja, quasi? Ja, okay, ja. Mehr, mehr Retro. Aber so, wie, so wie Schaltplatten irgendwie immer noch jetzt im wieder sind geil sind, ja. Ja. Aber dann die Anschlussfrage. Mhm. Glaubt ihr, dass das Bild eines Berufsfotografen vielleicht dadurch leidet? Weil natürlich Agenturen wollen vielleicht dann ja. doch eher den epischen Sonnenuntergang sehen. Und es wird dadurch, dass es so einfach wird, mhm. wird es wahrscheinlich günstiger. Mhm. Und aber aber äh, dann Fotos haben ja die Leute, die, die halt eigentlich mhm. richtig mit, mit, mit Leidenschaft dabei sind, dann gar keine Chance mehr, oder? Äh, ja und nein. Ich meine, du kannst jetzt auch Stockfotos für 3 für Euro kaufen. Also viel billiger ist dann auch egal. Ob es dann 3 Euro oder 1 Euro kostet, ist egal. Teuer ist es ja nur dann, wenn man einen Fotograf irgendwo hinschicken muss. Und dann will man in der Regel die, die Wirklichkeit abgebildet haben. Es wird aber so sein, dass immer mehr Leute Fake-Fotos abliefern und dass die Werbebranche noch perfekter wird, als sie jetzt schon ist. So wie halt alle Models perfekte Zähne, perfekte Haut, perfekte Haare haben, wird es mit Landschaft auch so sein. Und dass, dass unser. Unser Gefühl für, was ist normal oder was erwarte ich von einem Hochglanzmagazin, das wird sich ein bisschen, wie, wie bei Models, auch ein bisschen verschieben. Leider, ein Stück weit. Aber das ist was, was die Hobbyfotografen sogar besser liefern können als Berufsfotografen. Und ich bin sowieso der Meinung, das sag ich ja schon lange, der Berufsfotograf ist, ist, ist tot, ist falsch, aber, aber überwiegend tot, ähm, weil halt inzwischen jeder gute Fotos machen kann. Und das wird einfach noch einfacher. Dementsprechend wird es noch schwieriger für Fotografen. Ja. Und da meine ich aber jetzt Fotos, die man leicht nachbearbeitet hat, was aber auch leichter ist. Ne? Auch weil die Kamera hat mehr Dynamikumfang, ich muss keine Belichtungsreihe mehr machen. Sie hat einen eingebauten ND-Filter, ich muss kein Equipment mehr mitschleppen und so weiter. Ne? Mhm. Also Aber wird einfacher wo du wahrscheinlich hin wolltest, wird das überhaupt irgendwann überflüssig, so raus in die Natur zu gehen? Es gab einen anderen Podcast mhm. mal, da haben die auch drüber gesprochen, mhm. wo es hieß, naja, in Zukunft können wir alle unsere Bilder einfach rendern. Mhm. Dann bestimmen wir den Bildaufbau, mhm. dann wollen wir den Felsen so. Es ist die Frage, hat die Fotografie dann wahrscheinlich noch in dem Sinne eine Berechtigung, wenn sowieso nicht mehr klar ist, ist es jetzt Realität? Ist es das nicht? Kann das überhaupt so sein? Ja. Was sich wahrscheinlich ändern wird, ist, wir sehen im Moment Fotografie so ein bisschen so. Ich mache ein Foto und poste das auf Instagram und deswegen fotografiere ich. Und das macht vielleicht keinen Sinn mehr, weil die Hälfte der Bilder da sowieso am Computer erstellt ja. wurde. Das kann natürlich sein. Aber das ist ja eigentlich auch nicht der Sinn, von Fotografie. Und von so her. Für mich, ich gehe fotografieren, um die Natur zu erleben, um hier zu, um Grund zu haben, hierher zu kommen. Und für Fotos, an denen ich selbst Freude habe. Und das ändert sich in zehn Jahren nicht. Nee, das sicher nicht. Das Deswegen. Stimmt. Also es, es wird sich sicherlich einiges ändern, aber vor allem für Instagram, ich glaube nicht für mich persönlich, für mich beruflich wahrscheinlich schon, ja. aber nicht für mich persönlich warum und wie ich fotografiere. Es ist ja deine Motivation, warum du das machst. Ja. Genau. Genau. Aber dann daran angeknüpft, wenn du selber sagst, es ändert sich beruflich für dich. Was, mhm. was glaubst du verändert sich beruflich für dich? Was glaubst du musst du ja. in Zukunft ändern, ja. damit du als Fotograf, beruflich davon leben kannst? Ähm, das weiß ich nicht, weil ich nicht als Berufsfotograf lebe. Von so her ist es mhm. immer ein bisschen schwierig, wenn ich sage, mach doch das und das und jetzt guckt das jemand, der Hochzeitsfotograf macht oder jemand, der Produktfotos macht oder der jemand. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich bin halt YouTuber und das wird sich, wird sich sehr viel ändern. Auch deswegen, weil Kameras und Software so mächtig geworden ist. Ich mache jetzt viel Kamerareviews, mache ich das in zehn Jahren noch? Nein, glaube ich nicht, mhm. weil, who cares, wer macht jetzt noch Fernsehreviews? gibt's wahrscheinlich auch, keine Ahnung, gucke ich nicht, mhm. ähm, also, weil die so vergleichbar, austauschbar sein werden und alle so, so furchtbar gut, dass es eigentlich keine Rolle mehr spielt, ähm, bin ich der Meinung. Und deswegen werden wir uns entwickeln müssen. Wir, wir prüfen ein paar Sachen, wir, wir experimentieren auch mit ein paar Sachen, äh, aber wir werden eine andere Art von Videos machen in zehn Jahren. Aber es ist ja generell so, dass man sich als Selbstständiger sowieso alle paar Jahre neu entwickeln oder neu erfinden muss, ne? Heutzutage schon, ja. Also, es war ja, ich, ich nehme mir immer gern die Corona-Pandemie so ein bisschen als, als Beispiel dafür. Da war es, also ich hatte zum Beispiel das Glück, ich hatte Online-Produkte, ich konnte meinen mein Online-Markt dadurch ein bisschen ausbauen sogar. Mhm. Aber viele, und nicht nur in der Fotografie, sondern generell viele ja. Selbstständige, mussten neue Wege finden, um Geld zu verdienen, mhm. um überhaupt überleben zu können. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Fünf- so ein bis Zehn-Jahre-Zyklus, wo man das sowieso machen muss. Wo man nicht, nicht in allen Berufen natürlich, aber, aber ja. ja, das wird sich sehr viel ändern. Mit, mit künstlicher Intelligenz, mit allem, was dazugehört, mit 3D-Druckern äh, etc. Also unser Leben wird sich, wenn wir mal zurückdenken, vor, vor 20 Jahren, als ich studiert habe, äh, war IT nicht anders als jetzt, ganz ehrlich. Mhm. Also wir sind ein bisschen moderner, aber im Grunde, mein Laptop ist halt ein bisschen schicker, aber es war oh, ein Laptop, den hatte ich vor 20 Jahren schon. Das hat sich ja nichts ja. geändert. Ja. Mein Handy kann jetzt mehr als mein damaliges Handy, aber es ist eigentlich nur ein kleiner Laptop. Und die nächsten zehn Jahre wird sich die Welt total verändern. Also, total, glaube ich. Nicht hier an diesem Ort, aber alles drumherum schon. Mhm. Ja. Auch die Geschwindigkeit, mit der das ja. alles abläuft, ne? Ja, ja. ja. ja. Also, das eben, ich auch. Äh, wir sind gestern fünf Stunden im Auto gesessen und selbst gefahren, das machen wir zehn Jahre nicht mehr. Das dadurch, dadurch, wahrscheinlich dann, nicht. Ja. Das fährt ja. selbst. Ja. Und dadurch fahren wir aber viel mehr. Und was heißt denn das? Wie verändert denn das unser Leben, dass wir überall hinfahren können und einfach im Auto schlafen können? Ja. Ja. Führt zu noch mehr Verkehr. Wahrscheinlich noch zu mehr, noch, mehr noch mehr Verkehr, Verkehr aber ja. der ist dafür viel effizienter, weil keiner mehr Unfälle baut und alle elektrische, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Aber es wird sich unglaublich viel ändern. Kommen wir, kommen wir zur letzten Frage, die ja eigentlich auch darauf aufbaut. Ähm, wo siehst du dich denn selber in den nächsten Jahren? Was steht bei dir an, was hast du so vor? Ähm, hast du überhaupt Pläne für mhm. für, für mehrere ja. Jahre? Ja. Gibt es natürlich auch eigene Videos zu. Ist tatsächlich so, ich mache so einen rollierenden 5-Jahres-Plan. Mein Big Picture, so quasi die großen Sachen, die ich machen will in den nächsten Jahren, dann äh, mache ich halt natürlich auch meine Jahresplanung, die ich auch kontinuierlich anpasse. Also klar, dieses Jahr sowieso wegen Corona haben wir natürlich alles durcheinander gewirbelt. Doch, also ich habe natürlich ein paar Sachen, die ich in fünf Jahren erreicht haben möchte, ja. Mhm. Das ist tatsächlich so. Aber möchtest du nicht genau darüber sprechen jetzt oder? Genau, sonst gäbe es ein Video dazu. <lacht> <an den lacht> ja, ich verstehe. Aber ist es so, dass du, du im Büro ein Whiteboard irgendwie hast, wo du so deine Ziele auch wirklich aufschreibst und immer wieder visualisierst, mhm. dass da möchte ich hinkommen? Mhm. Oder hast du die nur im Kopf? Ich habe sie aufgeschrieben und das ist ganz, ganz, gibt auch ein Video zu ganz, ganz wichtig, aufschreiben. <lacht> es gibt ja genug Studien, das belegen. So, ja. ich habe, ich, ich möchte mal nach Kanada. Wenn ich das nicht aufschreibe, werde ich da nicht hinfahren. Wenn ich es aufschreibe, dann ist es plötzlich schon mal sehr viel konkreter. Ja. Und ich habe tatsächlich, ich arbeite viel mit Notizbüchern. Und ich blätter auch mal zurück. Und ich habe, wenn ich ein neues Notizbuch anfange, sind die ersten Seiten immer so ein bisschen so mein Big Picture. Dass ich das immer griffbereit habe, so ein bisschen mhm. so. Was ist wichtig für mich? Es gibt zum Beispiel so diese Idee, man hat fünf Dinge, auf die man sich konzentrieren kann. Die dann wirklich wichtig sind und an die man auch öfter denken muss. Und viele Lebensentscheidungen machen man anhand dieser fünf Dinge. Bei mir steht zum Beispiel drauf, ich möchte ein guter Vater sein. Klammer auf, Ehemann, Klammer zu. Und viele Entscheidungen mache ich. Ich reise nicht so viel, wie ich eigentlich müsste, weil ich dann ein schlechterer Vater wäre. Mhm. Weil meine Tochter möchte mich halt jeden Morgen jeden Abend sehen. Und das soll sie auch, das möchte ich, das ist wichtig. Ja. Äh, und das halte ich mir oft vor Augen. Äh, Stefan, ja klar, Kanada wäre jetzt cool, aber dann bist du halt mhm. drei Wochen weg und das ist doof für deine Tochter. Ja. Und da sind halt eben sa solche Sachen drauf. Da steht nicht drauf, ich möchte eine Million auf dem Konto haben, sondern da ja. steht drauf, ich möchte ein guter Ehemann sein. Äh, und solche Punkte. Die kleinen Dinge des Lebens. Das sind nicht die kleinen Dinge. Das, das sind nicht sind die, die wichtigen, ganz die wichtigen Dinge. Ja, oder, ja, anders ausgedrückt. Ja, aber die, äh, ja. ja. Also, ja. die kleinen Dinge, die, die nehmen den Business irgendwie ja. auch. Weil also das steht auch drauf. Ich möchte, möchte, gesund und fit sein. Deswegen mache ich, also nicht deswegen mache ich viel Sport, aber es hilft mir Motivation. Ich habe auch Tage, wo ich keinen Bock habe. Und ich bin da aus dem Alter raus, dass ich Profisport mache oder sowas. Aber es ist mir wichtig, dass ich, dass ich durchtrainiert und gesund bin, mich gesund ernähre und so. Weil mir das wichtig ist. Weil das, das ist wichtig mhm. für mich. Und dann ist es auch keine Überwindung. Ja. Ja, ich denke, wenn man was aus Überzeugung heraus macht, dann ist es auch viel einfacher. Mhm. Äh, dann, muss man, dann muss man sich nicht irgendwie quälen, sondern mhm. dann, dann macht man es ja, einfach. So, äh, ich habe mit dem Rauchen Spaß aufgehört und es hat Jahre gedauert, weil immer so, ja, ich müsste aufhören und es ist ja eigentlich nicht gut für mich. Und ich höre mal auf, oder ich höre mal für drei Wochen auf. Oder ich rauche nur noch nach dem Essen und all diese Dinge. Und irgendwann habe ich gesagt, nein, ich muss halt für immer aufhören. Dieses, dieses Klick machen, das, ich muss halt für immer aufhören. Und dann funktioniert das. Äh, und, und dann habe ich aufgehört. Das wusste ich gar nicht, dass du mal geraucht hast. Das hätte ich auch schon. Das, das, das war schon lange her. War das, war das in der Zeit, wo du auch viel Sport gemacht hast? Also, du warst ja, nee, du warst nee. ja auch mal wirklich mhm. richtig aktiver Sport. Also, ja. warst du sogar Profisportler, glaube ich nicht? Nee, Profi nicht. Aber ich bin Marathon in drei Stunden gelaufen. Das ist oh. auch, da braucht man schon was für. Ja, ja definitiv. Äh, also, so 150 Kilometer die Woche joggen. Äh, und richtig mit Plan und allem. Also, schon, schon, mhm. schon ernsthaft, aber, aber Amateur. Rein, rein Amateur. Mhm. Also, auch nicht, dass ich Rennen gewinne, aber so, dass ich. Aber du hast nicht in der, der Zeit bleibe. geraucht? Nee, nee, jetzt habe ich mit mit 30 habe ich aufgehört äh, und habe später ja. Sport gemacht. Ich bin mit 30 in die Schweiz gekommen, und dachte, ich bin ein alter Mann, irgendwie mein Leben ist vorbei. Und ich, ja, bin und ich, denk, oh, ich bin gerade 30 und ich denke auch, ich bin alter Mann. Ja, ne, vergete, die Probleme gehen jetzt erst los. <lacht> Vielen Dank, du machst uns sehr ja. viel Mut. Nein, ernsthaft, das, das war total cool. Dann ich, habe ich die Berge entdeckt, angefangen zu wandern und dann war ich also 30 und dachte, ich bin durchtrainiert und fit und dann, dann ziehen die 70-jährigen Leute an mir vorbei. <lacht> <lacht> Das war so ein Augenöffner für mich, weil ich gemerkt habe, nein, nur weil man alt ist, ist man ja nicht alt. Und ich habe noch tatsächlich noch 30, 40 Jahre vor mir, wo ich auch sehr aktiv sein kann, wenn ich, wenn ich nach mir schaue. Und mhm. dann hat sich sehr viel geändert, weil ich gesagt habe, dann schaue ich auch nach mir. Ich habe vorher Krafttraining gemacht, ein bisschen Joggen, aber aber nicht nicht ernsthaft. Also es ist noch nicht zu spät, Stefan. Nein, noch ist es nicht zu spät. Ja, ich Aus dir kann auch was werden. Auch aus dir kann etwas werden. Schöner Abschluss. Damit beenden wir diesen Podcast. Ja, erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß und konntet diesen Podcast genießen während der Autofahrt. Es gibt ihn ja auch als Audioversion, aber natürlich, wenn ihr ihn jetzt gehört habt, immer sei dabei noch gesagt, es gibt ihn auch auf YouTube und da gibt es natürlich auch noch ein bisschen was zu sehen. Von daher die Empfehlung, einfach mal abends, vielleicht irgendwie nach dem Essen auf die Couch setzen, Sonntagabend oder so, wenn man nichts anderes zu tun hat. Wenn man keinen Tatort gucken möchte, mhm. dann kann man den Podcast gucken. Ansonsten, danke Stefan, dass du da warst. Ja, schön, schön, dass es geklappt hat. Hast. Richtig ja. cool. Ja, ja. Hat zwar ein bisschen länger gedauert. Es war ein bisschen kälter. Gibt man, Mann, man arbeitet hier nur mit Amateuren zusammen. <lacht> ja, das ist auch mal eine Erfahrung, die man machen muss. Ja. Ja, ja. Jetzt, jetzt habt ihr ja die Messlatte gesehen und beim nächsten Mal macht ihr das besser. <lacht> <lacht> und sonst könnt ihr die Sebastian mal mieten und der zeigt euch das mal. Ja, genau. Krieg so wir machen wir das. das. Ist ja teuer. Aber <lacht> also ihr könnt dem Video einen Daumen nach oben geben, falls euch ge gefallen hat. Ihr könnt auf Spotify und iTunes natürlich auch gerne mal eine Bewertung da lassen. Auf Spotify kann man das? Weiß nicht, ja Auf Spotify man kann man nicht mehr. Da kann man gar nicht mehr. Na naja, gut, dann, dann auf Spotify könnt ihr noch hören, aber ihr könnt auf iTunes... Ihr könnt folgen. Das ist das, was ihr auf Spotify mhm. machen könnt. Genau. Ja. Und ansonsten natürlich auch bei Stefan mal die äh, Social-Media-Kanäle abchecken, falls ihr da noch nicht Follower seid. Das lohnt sich auf jeden Fall auch. Und ansonsten würde ich sagen... Schöne Weihnachten. Beim nächsten Mal. Schöne Weihnachten. Das war der letzte runter. Podcast für dieses Jahr. Ja. Genau. Dann also macht's gut. Jahr. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. In welche Kamera? Ein? Ja, guck keine rein. Ahnung. Ich gucke immer da. Ich habe da reingefangen. Oh, haben wir Zeit, ne? Wo wolltet ihr heute noch hin? Egal, Ich Oh nein, im Ernst? Jetzt <lacht> Laufen jetzt alle Sachen, alle Kameras, einmal im Leben mit Profis arbeiten. So. Ich würde aber um, eh noch mal kurz eine um, um, um. Pickerpause machen. Ach Gott, jetzt geht das wieder. Die Konfirmandenblase, wieder. kalter Fels. Gut, nimmst du auch auf? <lacht> Wir sind wirklich keine Profis. <lacht> Ist es nicht das, was uns so wahnsinnig sympathisch macht? <lacht> Diese Authentizität. <lacht>